Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 370. Mein Name ist René außerdem mit dabei, der Herr Marvin. Hallo. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, wir wollen heute reden über äh, ein bisschen Fußball, über ein bisschen Saisonbilanz. Ein äh, guter alter Bekannte wird wieder äh, zu Tage geholt und äh, wir machen äh, Verurteilt-Konkurrenz. Wir reden heute ganz viel über Gerichtsurteile. Mal sehen, wo uns das hinführt. Wir müssen aber erstmal so ein bisschen chronologisch anfangen. Wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen. Das heißt, wir müssen noch zwei Spiele nachbesprechen oder zumindest mal äh, die Auswirkungen davon besprechen. Und wir fangen äh, mit Lüttich an. Ich glaube, über den Spielverlauf müssen wir jetzt nicht viel sagen. Unnötig, das Ding am Ende durch diesen Konter noch verloren. Und die Frage ist, Außer dessen, dass wir jetzt ganz dringend auf Schützenhilfe angewiesen sind und die nächsten zwei Spiele eigentlich komplett gewinnen müssen. Was hat das jetzt für Konsequenzen auf die Art und Weise, wie die Eintracht jetzt in diese Spiele gehen muss? Naja, es ist ganz klar, dass du sehen musst, dass du Arsenal nicht abschenken kannst. Arsenal ist ein extrem genau. wichtiges Spiel jetzt geworden, wo du normalerweise gedacht hast, du fährst dahin und hast eine gute Zeit und schaust mal, ob du einen Punkt mitnimmst. Plötzlich bist du gezwungen, äh, mindestens ein bis drei Punkte mitzunehmen, weil du ja auch nicht genau weißt, wie... die. Äh, und auf den anderen Plätzen alles läuft. Also es ist extrem bitter, weil du bestraft wurdest für ein Verhalten, wo du eigentlich gesagt hast, okay, du gehst auf jeden Fall mit einem Punkt heim, die Sache läuft, alles halb so wild. Das ist halt jetzt einfach sauer äh, für die Fans oder bitter für die Fans ähm, und auch für die Eintracht selbst. Aber man muss auch sagen, Arsenal, ähm, vielleicht ist ein kleines Wunder möglich. Wir, wir merken halt, das merken wir in dieser Saison generell, wir flutschen nicht so durch wie letztes Jahr. es mhm. ist wesentlich schwieriger. Aber es ist halt noch alles drin und die Eintracht muss halt sehen, dass du zumindest einen Punkt beim FC Arsenal irgendwie holst und dann musst du deutlich gewinnen gegen Gimaraeis und dann sehe ich trotzdem noch ein ganz gutes ähm, Silberstreifen gut. am Horizont. tatsächlich. Bin, bin ich voll bei dir, Marvin. Was ich so schade finde, ist eigentlich, dass für London eventuell dann das letzte Spiel tatsächlich wieder so ein dämliches Bonusspiel ist, was für uns dann ja wirklich ein Problem ist. Deshalb geht es da eigentlich darum, Idealfall, du... Äh, holst jetzt hier deine wunderbaren drei Punkte. London muss sich auch nochmal anstrengen im letzten Spiel, um dann äh, qualifiziert zu sein. Alles ist gut. Ähm, ich na, glaube die, zumindest so ist die Konstruktion, oder? Na, ich, ja, jetzt die ich... sind jetzt mit zehn Punkten. Wir und Lüttich haben jeweils sechs Punkte. Sind die jetzt aktuell Gruppenerster? Ja. Die, in einem von den beiden Spielen müssen sie sich auf jeden Fall nochmal anstrengen, weil sie also ja ansonsten, je nachdem wie halt unsere Spiele und das Spiel von Lüttich laufen, da halt schon noch ein bisschen Gefahr laufen, da hinten rauszufallen. Ähm, also von daher das heißt, die werden also da halt schon nochmal so ein bisschen, die werden da schon noch mal so ein bisschen draufhalten. Und wenn ich Spieler und Fan und Verantwortlicher bei Arsenal wäre, dann würde ich tendenziell eher auf das Heimspiel setzen. Zumal ich als Heimverein jetzt in der Situation auch noch den Vorteil habe, dass keine okay. lauten Gästefans mitkommen, mhm. weil der Einspruch da ja abgelehnt worden ist. Ähm, ja. Also das spielt denen halt schon alles irgendwie so ein bisschen. Das ist tatsächlich ja das größere Problem. Das ist ja das, das, tatsächlich wirklich das viel, viel schwierigere Problem. Und zwar das, ähm, oder schwerwiegendere Problem. Die Eintracht ist eine gute Mannschaft. Aber es fehlen ein paar Prozent, wenn die Eintracht nicht die Möglichkeit hat, ihre Fans mitzunehmen. Das ist einfach so. Und ja, das, ist Support, kein, das ist jetzt kein, das ist nichts Mystisches und darüber brauchen wir jetzt nicht fabulieren. Das ist Fakt, dass die Eintracht ein anderes Spiel macht, wenn die Fans nicht da sind. Und da fehlt auch die letzte Motivation. Vielleicht, keine Ahnung, es sind vielleicht nur 1%, 2%, so ist es. aber die haben auch in Lüttich gefehlt und das kann auch gegen London extrem bitter sein. Das Stadion ist halt groß, wenn, das ist ja, brauchen wir uns auch nicht, brauchen wir nicht denken, dass es jetzt sofort ausverkauft gewesen wäre, Ja, aber da werden unglaublich viele geile Eintracht-Fans hingefahren, die, die richtig Bock gehabt haben. Ja, natürlich. Und für uns ist es jetzt die bitterste aller, aller ja, wie soll ich sagen, Situation, denn es kann sein, dass wir ausscheiden und kein Auswärtsspiel mehr gehabt haben, um uns zu wenigstens gebührend irgendwie von, von diesem internationalen Geschäft auch zu verabschieden. Das ist eine richtige Scheiße, macht mich wütend. Kann auch nicht nachvollziehen, dass man wirklich diese zwei Spiele Sperre hat bestehen lassen. Ähm, ist, echt, ist echt bitter, muss ich sagen. Ganz ehrlich, Scheiße und für die Eintracht überhaupt kein Vorteil, sondern das wird ein richtig enges Ding. Aber ich, Marvin, ich will auf keinen Fall den Teufel an die Wand malen. Das Spiel ist noch nicht verloren und äh, auch dort äh, keine, keine internationalen Auswärtsspiele mehr in der Saison. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass es, dass es irgendwie gut klappt. Und ich denke, dass die Motivation einfach, es ist ja gar nicht schlecht, wenn du auch weißt, welches Spiel enorm wichtig ist. Normalerweise sagt immer, jedes Spiel ist wichtig, du musst da gewinnen, du musst da gewinnen. Die ähm, Bundesliga musst du auch im Blick haben und darfst da jetzt nicht zu viel äh, Körner verpulvern. Es ist alles richtig. Jetzt weißt du aber, als wichtigste Spiel in den nächsten Wochen wird unter anderem das London-Spiel werden, weil du dort eben genau das eben so ma ja, sozusagen diesen, diesen Punkt erreichen kannst. Du selbst hast gepunktet oder sogar dreifach gepunktet im Idealfall und London muss sich gegen Lüttich anstrengen im letzten Spiel. Und das ist das, was ja dann für uns dann auch so ein bisschen Ruhe bringt. Eventuell dann auch, oh, da musste nicht diese, ähm, ja, was weiß ich, so ewig hoch gegen dir Marisch gewinnen, sondern dann ist es einfach ein, ein schönes Fußballspiel, wo du dann auch nochmal im Heimstadion, da was genießen kannst und eventuell einfach ja, diesen Spirit in die nächste Runde nochmal ziehen kannst. Dementsprechend, ich finde es gut, dass wir uns jetzt so äh, fokussieren können. Ich hoffe, die Mannschaft kann sich so fokussieren. London ist natürlich ein übler Gegner. Hoffen wir, dass einfach auch so ein bisschen diese, diese Hemmung und das Pech, und ich muss auch wirklich sagen, in, bei Lüttich, es war ja auch viel Pech dabei. Du hast selbst den Angriff, äh, verziehst das Ding und im Gegenzug kriegst du eigentlich dann das Gegentor. Ist natürlich super bitter gewesen. Das muss aus den Köpfen raus. Aber ansonsten, das hättest du natürlich auch in den letzten paar Minuten gewinnen können. Das muss auch mal wieder auf den Tisch gebracht werden. Eigentlich hättest du es vorher schon gewinnen müssen. Also Lüttich war jetzt auch für mich nicht die Übermannschaft. Da hättest du vorher auch, wenn du deine Chancen mal genutzt hättest, das Ding auch einfach sicher machen müssen. Auf jeden Fall. Ja. Deshalb Also ein Punkt ist drin in, ähm, in London, auch wenn es ohne Fans wirklich eine üble Nummer ist. Und dann denke ich, haben wir auch wirklich Chancen, in der nächsten Runde zu stehen. Und dementsprechend Marvin, toi toi toi an uns alle, als äh, treue Auswärtsfahrer auch, äh, ein, ein, eine schöne äh, Runde wäre doch danach dann auch nochmal in den in den K.O. Spielen, wäre doch auch nochmal schön. Auf jeden Fall, hoffen wir einfach mal. Drücken wir die Daumen. Ja, vielleicht ist das halt wirklich jetzt so, Marvin hatte ja gesagt, dass du ohne die Fans so ein bisschen die Motivation von außen fehlt. Vielleicht ist das halt jetzt dann einfach zu wissen, dass das dieses K.O. Spiel ist, dass das jetzt alles oder nichts ist. Und dass du quasi für die nicht vorhandenen oder nicht anwesenden Fans in dem Fall spielst, vielleicht kriegst du damit so ein bisschen diese, diesen Kick da rein, um diese 2% dann da irgendwie wieder mit zu machen. Also unmöglich ist da nichts, aber ein bisschen mehr Konstanz über den kompletten 90 Minuten als in den letzten Spielen ist da schon mehr als notwendig. Auf jeden Fall. Die Kreativität der Fans ist ja auch eigentlich immer da. Vielleicht gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit äh, zu supporten und äh, entsprechend ich weiß gar nicht, ob es dann auch erlaubt wäre, eventuell irgendwelche nicht Choreografien, aber zumindest auf die auf die Sitzbänke irgendwie noch ein paar Motivations äh, zu, zu stellen in der Zeit. Ich weiß es nicht. Ich kenne kenn mich leider mit dem Regelwerk dann gar nicht aus. Ob das dann wirklich komplett leer sein muss, glaube ich nicht, sondern man sieht ja oft, dass dann diese Blocks irgendwie äh, mit so einer schwarzen Folie übertüncht sind. Vielleicht kannst du da noch was, dass einfach die Leute, es geht ja eigentlich darum, den Start nicht zu verpassen, direkt reinzukommen und im Idealfall ein frühes Tor zu machen, dann ist, glaube ich, London auch wirklich äh, eine Mannschaft, die äh, Probleme auch gegen die Eintracht haben könnte. Aber schauen wir einfach mal. <lacht> ja, wie optimistisch wir alle sind. Wir schauen einfach mal. Naja, Aber, sagen wir es äh, mal so, in der, in der letzten Spielrunde, wo wir dieses Ding gegen lüttich blöd verloren haben, hat Arsenal gegen Gemarisch, Guimarisch, whatever, äh, halt auch nur 1-1 gespielt. Also, man kann sie halt schon ärgern. Also, so ja. ist es nicht. Logo. Ja, klar. ich meine die erste die erste Halbzeit war auch gegen London ziemlich gut, also im, bei uns im Ballsteigern, ne? das hat auch ja. gut funktioniert. Sag wir dann ähm, wir haben ein paar Fehler gemacht, die haben sie ausgenutzt. Also klar, so so kann immer laufen. Ja. Ich weiß weiß auch nicht, äh, ich bin jetzt aktuell nicht sicher, mit welcher Mannschaft sie auftreten. Das wissen wir halt. dann, das müssen wir nächste Woche abwarten, wer spielt wie wie die Belastung der Premier League, es kann passieren, ja. Ich meine, mit einem ja. Punkt wären wir halt super bedient. Müssen wir abwarten. Ich finde es halt nur schade, dass halt wirklich die Fans fehlen. Es nimmt der Fall. ganzen Sache ein paar Prozent halt raus. Ja, ist richtig. Ähm, aber ein Aufenthaltsverbot für London gibt es Stand jetzt noch nicht, nee. oder? Nee, das ist, nein, das kannst du auch nicht bringen. Also es gibt kein, es kann kein Aufenthaltsverbot für... Frankfurter geben in der Stadt, die so international ist, in denen es 40 Verbindungen pro Tag im Flieg, also Flieg, Flugverbindungen gibt, ja. ähm, wo dann so viele Frankfurter halt auch pro Tag einfach da sind. Also ich glaube, das werden sie nicht durchsetzen. Das Halt eher so Platzherbote, lokale, lokale Boote, genau. Aber genau, die sind, genau, ich glaube, genau. die sind auch einfach ein bisschen relaxter. Ich meine, ne, Lüttich ist halt auch ein kleines Problemdorf, muss man auch sagen. Da gab es schon öfter mal Schwierigkeiten. Wir erinnern uns an Hannover, die genau dieses Szenario schon durchlitten hatten, was wir jetzt auch mitgemacht haben. London ist da ein Stück weit gechillter. Ich glaube, da haben wir uns gar nicht verrückt und ich kann mir auch vorstellen, dass trotzdem ein paar Eintracht-Fans im Stadion sein werden. Ja, und und vor allen auf sich aufmerksam machen werden. Vor allen Dingen halt auch kommen. ganz viele, sehr wahrscheinlich dann einfach auch in der Stadt, die ihre Flüge und so weiter gebucht haben und das halt in dem Fall dann halt wirklich durchziehen, wenn da jetzt nicht noch irgendwas äh, um die Ecke kommt. Ja, würde ich ja an der Stelle auch tun. Mhm. Also von daher äh, bleibt's mal, abzuwarten. Wir spielen nächste Woche Donnerstag 21 Uhr. Das heißt, wir werden in der Sendung in der kommenden Woche da nochmal ähm, detailliert drauf gucken, auch mit, äh, mit welcher Mannschaft wir erwarten oder mit welcher Aufstellung wir erwarten, dass äh, ja, die Mannschaft da auftritt. Das werden wir uns im nächsten in der nächsten Woche angucken, wenn dann auch das Bundesligaspiel an dem Wochenende rum ist. Speaking vom äh, Bundesliga, dann müssen wir natürlich auch über das vergangene Bundesligaspiel gegen äh, Freiburg sprechen. Auch hier wieder das Thema der unnötigen äh, Niederlage. Die Mannschaft früh dezimiert äh, in Unterzahl, nachdem Gelsan Fernandes diese äh, gelbrote Karte sieht. Und da würde ich gerne als erstes mit euch äh, drüber sprechen. Ähm bevor wir über dieses Abraham-Thema dann gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Mich hat das unwahrscheinlich geärgert, ich mag Gelsan Fernandes ja sehr und er ist uns einfach auch sehr wichtig, da die, die Spieler da manchmal sehr akkurat und manchmal auch vielleicht ein bisschen unakkurat vom Ball zu trennen, aber ganz ehrlich, mit einer gelben Karte bei der Linie, die der Schiedsrichter da drauf hat, in der 45. Minute an der Stelle, wo es halt niemanden juckt, so in den Gegenspieler ranzugehen, dafür gehört er eine gewatscht bis zum Umfallen. Also ich bin gegen Gewalt, muss ich sagen. Verbal ja, nicht gewatscht. Ähm, nee, natürlich ist es das ist ein erfahrener Spieler, der weiß. Wie er sich anzustellen hat, das war eine dumme Aktion, das ist doch ganz klar. Damit hat der, der Mannschaft entscheidend äh, einen Schaden zugefügt. Ne? Ich meine, und trotz der Tatsache muss man auch sagen, dass es keinen Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit gab. Das ist also, äh, Ja, also äh, wir sprechen über Konstanz. Die Eintracht hat gegen Freiburg durchaus Konstanz bewiesen. Ja. Die haben ein gutes Spiel gemacht, aber was wäre möglich gewesen, wenn Jelson Fernandes ähm, rechtzeitig zu, zur Halbzeitpause ausgewechselt worden wäre oder zumindest die zweite oder Halbzeit vorher. mitgemacht hätte? Mhm, ja, ja, es ist schon klar, dass. Ich kann ja schon, schon verstehen, dass er sagt, er geht bis zur 45. Minute da rein, dann wechselt er ihn aus, dass du kurz vorher nochmal wechselst, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Es aber halt auch ganz kurz, kurz ja. dazu, dazu, nur. also ich fand, das, es hat sich ja regelrecht angekündigt, Da also ja, habt ja wirklich aber so, so drei, vier sinnlos Fouls gehabt, ja. wo ich gedacht habe, oh jetzt, jetzt er runtergestellt, Na, dann ja, war aber es Dennis die 35. Minute. Aber, den, aber Dennis, guck mal, du, als Trainer denkst du, das kriegt er schon auch hin. Also du, du, du, du weißt doch schon, okay, der, der wird selber wissen, dass er jetzt irgendwie zurückhalten, <lacht> zurückhalten muss. Ja, also das ja. muss ich dem Spieler auch zugestehen. Ich sehe ganz ehrlich die, die, die Hauptschuld da leider bei Gelson Fernandes. Ja, der ist ja okay. zu, zu wenig smart gewesen. Und da kann ich ich kann nicht... Also ich, ich kann nicht sagen, ja gut, okay, ähm, ich nehme jetzt davor raus, das war in der 45. Minute, das war die 45. Minute, wo Gelson Fernandes die gelb-rote Karte bekommen hat. Ja, da da gehe ich doch natürlich als Trainer davon aus, wenn ich das sehe, dass es jetzt eng wird, dass, dass der geht jetzt in die Halbzeitpause, der vielleicht legt er sich nochmal hin, um die ein bisschen Spielverzeugung zu betreiben und ähm, äh, schien schinde nochmal ein bisschen Zeit raus, dass er ein bisschen smarter agiert. Da war er einfach viel ja. zu wenig clever. Das Da sehe ich wirklich die Hauptschuld und nicht bei Hütter. Das, das stimmt, Marvin. Ich muss aber sagen, ich fand, du hast natürlich recht, dass er hat gehofft, ah, jetzt ist die Zeit gleich rum, jetzt haben wir es gleich gepackt, dann kam das dumme Foul. Ich fand aber, dass die, dass die Zeit tatsächlich, war auch fand ich zumindest schon also ab der 30. Minute, wo ich zumindest als schon gezittert habe und gedacht habe, oje, oh ja, was, was ist denn das? Gerade weil der Schiedsrichter auch wieder, gerade mir ja jetzt auch zwei Spiele, mal nicht so das äh, große Glück gehabt, fand ich auch, war nicht so nicht so feinfühlig, auch in den Situationen. Da war natürlich war viel gezähter, viel A ah, und du weißt ja auch, ich weiß, äh, wie heißt der denn, Brüch? Ist, heißt der mhm. Brüch? Ich weiß jetzt ja. gar nicht. Äh, ist für mich auch jemand, der dann eben auch dann mal eine Karte zieht, um da zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, äh, ist natürlich super schwierig. Marvin, ich gehe da voll mit dir zu Jenson Fernandes. Äh, Jenson Fernandes ist da auf jeden Fall der, äh, der Hauptschuldige. Äh, ich finde es trotzdem schade, und das haben wir aber ja schon öfter auch gesehen, dass ähm, Trainer in den Situationen, wo ich zumindest das Gefühl habe, und das ist wahrscheinlich wieder dieses laienhafte und total subjektiv und nicht objektiv zu begründende äh, Fansichtfeld, fällt, ähm, nicht schon vorher im Endeffekt diese Auswechslungen äh, vornimmt. Und da rede ich jetzt nicht von, in der 43. Minute hätte er ihn rausnehmen müssen, weil er gedacht hat, oder auch in der, in der 40. Sondern ab der 30. eigentlich schon gesehen hat, oh hier ist ja aber jemand akut äh, gelb -rot gefährdet. Ob ich dann diese 15 Minuten da noch so durchbeise War natürlich dann Pech, dass es in der letzten Minute von der ersten Halbzeit war. Auf der anderen Seite ist blöd gelaufen, hat aber, und das, da muss ich auch nochmal genau euch beiden recht geben, es hat dem Spiel eigentlich eher von der Eintracht eine gewisse äh, ja, eine Fokussierung gebracht, dass sie wirklich einen super Fußball gespielt haben in der zweiten mhm. Halbzeit. Mhm. Ja, also, das also ist über weite, weite Strecken. Ja, ja. Also es war ja ich meine, das, das ist der große Vorteil, muss man sagen, da hat die Eintracht dich nicht hängen lassen, hat richtig gut gespielt. Ist halt ärgerlich, dass du am Ende ohne Punkt rausgehst, weil das hätte halt nicht sein müssen. Ne? Und das ist das ist ärgerlich. du hättest ja in einer guten Situation auch nochmal jemanden einwechseln können, der nochmal für Feuer sorgt, das hast du dir vorher verschossen, das ist halt einfach Kacke. Das nervt. Das sind halt Einzelsituationen, Einzelschicksale, die der Eintracht momentan irgendwie nicht zum Vorteil gereichen. Aber ich sehe zumindest auch kein Fitnessdefizit und das ist ganz gut, Wenn gerade wenn du überlegst, dass wir ja schon 26 Spiele gemacht haben, was echt schon eine Hausnummer ist. Das hat. ist echt eine Menge und dafür kann man eigentlich wirklich, gerade wie du schon gesagt hast, die zweite Halbzeit da nochmal besonders äh, herausstellen, weil sie da wirklich einfach auch nochmal mit der Unterzahl gut umgegangen sind und da auch durchaus ja Chancen hatten, äh, auch den Ausgleich äh, zu machen und dann ist das ganze Ding vielleicht am Ende auch nicht ähm, so, wie es dann am Ende äh, war. Ähm, Klingt auch irgendwie komisch, wenn man das so im Nachhinein überdenkt. Ja, gibt keinen Sinn tatsächlich. Ja. <lacht> Aber gut, ähm, ja, haben wir halt nicht äh, geschafft. Dafür äh, gab es am Ende, wie manche Medien berichten, Jagdszenen und sonstige Dinge. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch da die ganze Aktion nicht mehr im Detail zu beschreiben, dafür ist das in allen Medien hoch und runter gegangen. Es gab eine, ich würde es mal leichte Kollision zwischen Abraham und Streich äh, nennen. Ähm, Abraham daraufhin gesperrt für sieben Wochen bis zum Ende des Jahres, was in der Tat sechs Ligaspiele sind, eine Strafe von 25.000 Euro. Die Eintracht hat äh, Einspruch äh, dagegen eingelegt, was heute dann auch ähm, verhandelt wurde. Ich würde jetzt erstmal gerne eure Meinung dazu wissen, wie ihr diesen Einspruch äh, seht, weil da ja auch an vielen Stellen immer davon gesprochen wurde, dass das keine gute Idee ist, dass das ein Image schaden für die Eintracht äh, ist. Was ist denn eure Meinung dazu? Also ähm, Image schaden. Bezüglich eines Einlegens, eines Widerspruchs oder Einspruchs, finde ich total absurd. Ähm, aber der ganz ehrlich, ich finde es auch alles Unsinn. Also, wir brauchen, wir müssen auch nicht nur über diesen Quatsch sprechen, tatsächlich. Ich finde, es war ein rechtliches Instrumentarium, was genutzt wurde, um seinem Spieler einen, äh, einen weniger großen Nachteil zu verschaffen. Und das muss rechtlich möglich sein. Das ist in diesem Regelwerk fest verankert, dass ich das vielleicht nicht mega geil finde, kann ich nachvollziehen, dass es aber rechtlich möglich ist, weil, stell dir mal vor, und bei uns verletzen sich die ganzen Inverteidiger. Und dann bist du in der scheiß weil dir alle Innenverteidiger ausfallen und du jetzt noch mit einem Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung spielen musst und dann sagst du, ja gut, wir hätten jetzt natürlich auch Einspruch ein, ähm, einlegen können, dann hätten wir den Abraham jetzt schon zurück, aber na gut, so ist es halt. Nee, das ist doch halt auch scheiße. Also ich meine, stell dir mal vor, welche Kritik es gegeben hätte von Eintracht-Fans, auch wenn sie gesagt, wenn wenn die Eintracht nicht diesen Weg gegangen wäre. Das muss man rechtlich akzeptieren, das ist eine Möglichkeit. Und deswegen finde ich die Tatsache, wie sich da der DF, äh, DFB-Junkie, der äh, DFL-Junkie, wie heißt der Nachreiner zum Beispiel, der geäußert hat, muss ich echt sagen, Leute, seid habt ihr habt ja alle einen Arsch offen, das ist eine rechtliche Möglichkeit. Warum bewertet ihr solche rechtlichen Optionen in dieser scharfen Art und Weise. Kann ich nicht nachvollziehen, finde ich eine Frechheit ja. und es gehört zum DFB-Sportgericht, dass man auch sowas nutzen kann und dann haben die dfb fuzis auch mal ihre Klappe zu halten. Die müssen nicht alles gut finden, aber so, so öffentliche Bewertung finde ich echt problematisch tatsächlich. Also das ist mein Take dazu. Ja, Guter Punkt. Ja, ich, ich hätte, ich ganz ehrlich, ich hätte, wäre es ich, auch anders angegangen. Mir wäre es auch lieber gewesen, hätte Abraham sich noch mal nicht nur bei Social Media hingestellt, sondern hätte gleichzeitig auch ein Statement rausgehauen, hätte, also nicht nur bei Social Media ein Statement rausgehauen, sondern hätte mal was noch mal gesagt, hätte sich noch mal vor den Kameras noch mal entschuldigt, dann wäre die Sache noch ein bisschen relaxer gewesen. Hat sowas äh, auch, sowas birgt ja auch immer eine Chance, dass du die, die Flucht nach vorne antrittst und dich entschuldigst. Und ähm, das nicht nur bei Social Media machen. Ich weiß, das ist okay. Social Media nutzen halt viele Leute. Das ist auch cool. Nutze ich ja halt selbst. Aber das persönliche gesprochene Wort, was ich dann höre, hat nochmal ein anderes Gewicht und ich glaube, da hättest du anders auch nochmal wirken können. Das haben sie auch verpasst, das muss ich ihnen ankreiden, aber es ist jetzt halt am Ende auch nicht so dramatisch und das Schlimmste ist, mir jetzt halt mega auf den Sack, dass jeder ein absolutes Drama aus dieser Aktion macht, das ist jetzt, das ist scheiße gelaufen und er wurde zu Recht dafür bestraft und er hat eine ordentliche Strafe bekommen. Alle Seiten haben sich ausgesprochen. Jeder ist cool damit. Das hast du heute auch gemerkt bei der Verhandlung. Es ist überhaupt kein Stress zwischen den Spielern. Ähm, Streich es hat das Ding auch abgehakt. Dann muss ich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, Also ich meine, wenn wir beide uns uns zanken, das ist, ein das ist ein schwieriger Vergleich, das trägt nicht hundertprozentig, aber wenn wir beide uns zanken, dann keppeln wir uns, aber keiner stellt eine Strafanzeige und jeder sagt, wir vertragen uns alles cool, ja, warum muss ich denn, Da muss ich doch keine fünf Seiten Zeitungsartikel darüber machen, wie schlimm das war Also es ist doch, das ist Kacke gewesen und das ist eine Richt er braucht eine richtige Strafe, kann ich sogar nachvollziehen, weil das machst du halt einfach nicht gegen Trainer. Es ist auch cool, das machst du generell nicht und auch nicht gegen Trainer aber man darf ja, die Division als Vorbild halt verfahren. auch auf die Amateurplätze, ne? Das ist ja da immer so. Ja, aber es ist auch, auch aber, nur, aber ganz ehrlich, das sind auch keine Roboter, nur weil eine Abraham eskaliert. Also ganz ehrlich, wir haben auch nicht wir haben auch nicht 10.000 Kopfstöße danach gesehen, nachdem sie dann Materazzi umgehauen hat. Also das ist keine das ist keine zwingende Beziehung, die hier hergestellt wird. Das kann passieren, aber es wurde doch penalisiert. Es ist ja es gab ja nicht es gab sowohl eine rote Karte sofort danach als auch eine ganz klare Rüge und es gab sogar eine öffentliche Empörung, wie, wie man es auch immer sagen wird, und es hat eine Strafe nach sich gezogen, dass er jetzt erstmal nicht spielen kann. Da muss ich die Kirche dann auch im Dorf lassen. Und und wenn ich dann anfange von wegen, oh ja, Abraham, kein Unbekannter. Leute, das ist halt ein Innenverteidiger, verdammte Scheiße. Bei einem Mittelfeld, Ayopay, passiert es halt nicht dementsprechend. Aber es ist ein Innenverteidiger, da passiert halt was. Wir haben alle, das sind alles keine Lämmer. Warum wird nicht die ganze Zeit über Leute wie, was weiß ich, Ramos gesprochen? Das ist auch der größte Drecksack überhaupt. Ja, der kommt halt ein bisschen besser weg, wenn er ein paar mehr Titel gewonnen hat. Aber darüber wird nicht gesprochen. Also das nervt mich alles ein bisschen. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Er wurde bestraft, er hat sich entschuldigt. Aus. Ja, das war auch so ein Punkt, der mich in dieser, in dieser ganzen Kommunikation gestört hat, dass da direkt irgendwie von Wiederholungstäter und so weiter die Rede. war. wie du schon sagst, der hat im Ligabetrieb, er ist Innenverteidiger, der hat in 142 Spielen in der Bundesliga drei rote Karten gesehen. Das ist pro Spielzeit eine. Also das ist nix. Also das ist da jetzt von Wiederholungstäter und da jemanden so an den Pranger zu stellen, finde ich schon so ein bisschen... Naja, ja, es richtig. ist nichts nix. Also ich meine, eine Rot, ein rote Karte pro Spiel, ähm, Saison ist schon blöd tatsächlich, aber es ist halt blöd. Und das ist genau das. Und man darf auch nicht vernachlässigen, dass es jetzt eine andere Komponente hat. Denn die ein, die Komponente, die es auch noch hat, der hat sich wahrscheinlich jetzt echt aus dem Team gekegelt Weil du wirst bald Leute haben, die dann denken, naja, ich spiele jetzt, ich habe jetzt die Möglichkeit, wie Touré, wie ein Dicker. Da Denkst du, die, die rotieren nochmal so einfach raus? Das glaube ich nicht. Am Ende hat der äh, Abraham sich einen riesen Bärendienst geleistet, und dass er plötzlich aus der Mannschaft rotiert ist. Das kann alles passieren. Also, auch so, sowas muss man halt mitdenken. Ja? Ich, ich finde, dass wir müssen da auch immer wieder, wir müssen immer wieder äh, die Kirche im Dorf lassen, ne? weil das, das, das hat er auch nicht. Das hat er auch nicht gemacht, um äh, Leuten zu schaden und so weiter. Nee, also das ist eine, eine Scheiß-Situation gewesen, die mega dumm war, aber das war eine Situation innerhalb eines Spiels, wo jeder auch heiß ist. Und jeder ist Unglaubliche, durch. He, unglaubliche Hektik, genau. So ja, ist es und nicht. der hatte Eintracht ja überhaupt einen großen Fehler damit, also keinen Dienst damit geleistet, weil am Ende, wir hätten noch zwei, die zwei Minuten echt noch dafür gebrauchen können, vielleicht doch noch einen Ausgleich zu machen. So. Ja, ich also, sagen, also im Zweifelsfall hat er dem der Mannschaft in dem Spiel jetzt mehr geschadet als geholfen, weil wie du schon sagst, man hätte ja noch mal mit einem schnellen Einwurf und vielleicht irgendwie in einer gefährlichen Situation auch noch mal den Ausgleich machen können und dann wäre es halt wieder ganz anders da gewesen. Ähm, ja, also schwierig. Dennis, was ist denn deine Meinung dazu? Nein, also ich muss wirklich sagen, ich gehe voll und ganz mit Marvin mit. Das ist für mich absolut absurd, wenn du was angreitest, was du einfach so vorgesehen hast, dass auch jemand sich verteidigen kann und sagt, okay, Leute, es ist ein bisschen... mir kam es auch im ersten Moment, habe ich gesagt, was, sieben Wochen, was ist denn mit denen los? Ähm, auf der anderen Seite, es hat halt eben momentan, es war sehr in den Medien, es ist sehr, sehr hochgebauscht worden. Es ist natürlich dann auch schwierig für die für die Entscheidungsträger, da die Eier zu haben, ne, äh, wisst ihr was, wir haben jetzt sieben Wochen gesagt, ach, das war vielleicht doch ein bisschen hoch, wir machen fünf draus, dadurch war das für mich klar, dass da nichts bei rumkommt, sondern... Sind wir jetzt froh, dass da nicht die Strafe noch erhöht wurde? Ich habe heute irgendwas gelesen gehabt, dass dann ähm, der Vorsitzende hat noch gefordert, jetzt sollen es acht Spiele werden, um auch ja. dieser, äh, diesem Charakter gerecht zu werden, dass äh, wenn du da einen Einspruch machst und eigentlich gut bedient oder gut weggekommen bist, sollst du damit zufrieden sein und nicht noch ähm, ja, dein Rechtsmittel einlegen, sondern da kann schnell auch mal die Strafe höher gehen. Finde ich ein absolutes Unding, da gehe ich voll mit Marvin ähm, und auch wahrscheinlich, René, du wahrscheinlich genau dasselbe. Es ist wahrscheinlich ein Tenor, den wir, hier, den wir hier haben. Das Problem für mich ist eigentlich auch ein anderer Punkt. Die Situation ist für mich nicht ganz eindeutig in dem Sinne, was macht Streich? Was ist die Rolle von Streich gewesen? Das ist aber auch was, worüber wir, wir da äh, reden oder, oder äh, in Ruhe mal vielleicht sprechen. Das muss man jetzt hier in dem Podcast ausdiskutieren. Aber ich finde es auch ungeschickt und komisch. Äh, es ist eine Art Provokation, ja schon auch da gewesen. Wurde auch ganz wenig drüber gesprochen. Ähm, finde naja, find ich nicht nee, okay? Es schwi schwierig. Also ich glaube, in Summe gibt es wenig vollständig Unschuldige in dem ganzen Konstrukt. Jeder trägt da irgendwie so ein bisschen seinen Teil dazu bei. Aber mehr als 50 Prozent von der ganzen Situation gehen halt eindeutig auf die Kappe ja. von Abraham. So. <lacht> ja, natürlich, das ist ja wohl klar. Das, das, ja, ja. das bestreitet der Dennis ja auch nicht. Ich meine, es geht hier um eine, was du wahrscheinlich sagen willst, so um eine Schuldverteilung von 10, 15 Prozent, da hast du vollkommen ja. recht. Aber auch da dürfen wir einfach diesen Kontext nicht außen vor lassen, dass es sich hier um eine Situation handelt, in, die innerhalb eines Spieles passiert, wo es doch ganz klar genau. ist, dass ein Streich auch seine drei Punkte behalten will. Ne? Und es ist doch ganz klar, dass er da nicht der äh, barmherzige Samariter ist, der jetzt nur Gutes in der Welt äh, tun will, sondern der will gerade in diesem Moment einfach die drei Punkte bei sich behalten. Deswegen will er doch dann auch gar, deswegen macht er ja auch gar kein Geschiss im Nachhinein. Genau. Die Sache ist ja, ja nicht mein, so. jetzt. Wer war das? Basti hatte das, glaube ich, bei euch in der letzten Fußball- oder in der vorletzten Fußball- 2000-Folge gesagt, äh, stell dir mal vor, Streich hält den Ball auf und spielt den schnell zurück und dann machen wir den die Aktion und dann fällt das 1-1. Dann ist er halt als Trainer auch unten durch. Also absolut nachvollziehbar, dass er da jetzt nicht irgendwie aktiv eingreift. Ähm, der muss sich jetzt auch nicht großartig aus dem Weg unbedingt bewegen, der steht halt da, wo er steht, da muss er halt als Spieler dann auch irgendwo cleverer sein, also... Es wir müssen auch auf beiden Seiten die Kirche einfach im Dorf Ja, natürlich. Ich habe auch, auch die Tatsache, dass, dass äh, äh, anscheinend einige Eintracht-Fans dann äh, sekundengenau alles, alles analysiert haben, wie er sich hin und her gewendet hat und so weiter und so fort, dann äh, sekundgenaue Analysen gemacht hat, ob er jetzt den richtigen Schritt gemacht hat. ist genauso ein Bullshit, wie, äh, dass wir jetzt genau gucken, wie bösartig war denn jetzt Abraham? das sind beides keine schlechten Menschen die waren innerhalb eines zirkels ähm, in dem es um drei punkte ging einfach so in dieser szene drin ja. dass jeder und, da, und da muss ich sagen 90 10 verteilung kann man auf jeden fall vornehmen abraham insbesondere einfach missgebaut hat und äh, streich hat sich dagegen jetzt auch nicht gewehrt und punkt aus die maus so war es und dann ist auch es ist halt fußball da ist nichts passiert keiner ist verletzt worden es ist alles cool tatsächlich. Finde ich zumindest. Und ja, jeder hat seine Strafe bekommen. Der, der Streich weiß auch, das kann er auch, also das, das ist ja auch so eine Sache. Sowas in der Art ist jetzt auch für ihn einmalig. Der wird nicht nochmal umgerannt werden und der wird auch in der nächsten Zeit auch aufpassen, dass er nicht nochmal zufällig umgerannt wird, weil das, dann, dann ist es ja wirklich so, dass, dass du denkst, also oh, Streich, Streich ja. ja, ja, genau. Das ist auch ein merkwürdiger Typ. Ja. Ne? Das, das ist auch für ihn ein Warnschuss gewesen. Alles cool. so Aber wir müssen halt einfach sehen, jeder hat jetzt genau das bekommen, was jetzt passiert ist. Und dann ist es nicht so schlimm. Ja, also Fall. heute war dann äh, diese Einspruchsthematik. Genau. Abraham durfte nochmal äh, vorsprechen, ähm, woraufhin sich dann äh, Menschen äh, dazu geäußert, gen genötigt gefühlten in der Öffentlichkeit dazu zu äußern und von äh, Märchenstunde zu sprechen, was ich auch schon schwierig finde, wenn die gleichen Menschen dann auch irgendwie von Vorbildfunktion sprechen und dann andere ja. in, in, im Bruchteil einer Sekunde mit solchen Wertungen da irgendwie in der Öffentlichkeit ähm, begegnen. Also weiß ich nicht, ob man da, ob das die gleichen sein sollten. Ähm, Freiburg hatte ja auch Einspruch eingelegt. Die haben es dann in der Tat ja wohl zurückgezogen, nachdem es Andeutungen gab, dass die Strafe auch höher ausfallen konnte. Der Eintracht hat es äh, durchgezogen. Am Ende bleibt es dann eben bei der eben schon äh, genannten Spra äh, Strafe, ähm, mhm. wo dann auch nochmal irgendwie der eine oder andere sich so ein bisschen komisch geäußert hat von dfb sportgerichtszeiten Also ich finde diese ganze Chose da mehr als merkwürdig. Etwas Und das heißt aber ja jetzt ganz kurz nochmal, äh, Abraham fällt ähm, Bis im, die nächsten im sechs Spiele im, aus. Äh, das erste ja. Rückrundenspiel darf er wieder äh, bestreiten. Ähm, es gab die Aussage, dass man sich glücklich schätzen darf, dass diese Strafe nicht auf die Euroleague ausgeweitet wurde. Ich weiß nicht, ob den Menschen schon mal Was jemand erklärt hat, dass Scheiß. das eine DFB ist und das andere ist UEFA. Das sind zwei unterschiedliche Verbände. Aber pff, vielleicht kennen sie den Unterschied da nicht. Ähm, <lacht> aber er darf jedenfalls komplett alle Rückru äh, alle Hinrundenspiele jetzt nicht mehr äh, spielen in dem, im Ligabetrieb. Und es gibt eine Geldstrafe von 25.000 Euro. So. Okay, gut. Danke nochmal. Ja. So, das ist jetzt äh, die ganze Schose von diesem Fantasiegericht. Ja, ja. Also wie gesagt, ich äh, will diese Strafe nicht bestreiten. Mir, mir ist es wichtig zu sagen, oder auch, der hätte auch nochmal ein paar Euro drauflegen können, weil so viel Geld das ist es jetzt nicht. Nee, so Aber ein paar Euro für irgendeinen für, für gemeinnützigen Zweck drauflegen können, hätte ich ganz cool gefunden, das auch nochmal, auch da nochmal proaktiver tätig zu werden, zu sagen: Hier, wisst ihr was? Ich, ich sehe ein, das war kacke und deswegen lege ich nochmal 30.000 Euro drauf. Und dann machen wir was äh, gegen zum Beispiel, es ist ja ein aktuelles, heißes Thema, Schiedsrichter, Gewalt gegen Schiedsrichter. Dann machen wir da nochmal irgendwas. Ja. Weißt du, so, so hier, die kannst du ja echt zu deinem Vorteil nutzen. Das hätte ich cool gefunden. So diese 5% oder 10% extra, dass du sagst, naja, weißt du was, lass uns das auch einfach was ein Post-Positives umwandeln, diesen Scheiß, den ich nicht gebaut habe. Und wir nehmen das Geld jetzt und in der Initiieren was zur Förderung der Schiedsrichter, weil wir momentan echt auch ein Problem in dem Schiedsrichternachwuchs haben. Es gibt nur noch sehr wenige Schiedsrichter, die überhaupt danach kommen und so. Hm. Lass uns da irgendwelche Sentence schaffen, dass die einfach Bock drauf haben. So, ne? Hättest du alles machen können, finde ich ein bisschen schade so. Ne? Aber dass dann irgendwelche Hyopais sich dann dazu äußern und meinen, dass sie die Strafe zu niedrig waren, die irgendwie Teil des dfb kontrollausschusses sind, <lacht> da denke ich mir, nee, aber ganz ehrlich, dass der DFB ist ein echt, echt kranker Haufen voll eine Freaks, muss ich sagen. Ich muss mich hier echt gerade zügeln, ja. weil ich <lacht> finde find echt die Wortwahl, echt finde ich echt krass daneben. Ey. Was ist los mit euch? akzeptiert das doch einfach, akzeptiert das doch und dass es eine rechtliche Möglichkeit ist und akzeptiert das doch, dass natürlich immer mit harten Bandagen kämpft wird und was seid ihr eigentlich für Clowns, dass ihr irgendwie denkt, solche halbgaren Geschichten überhaupt zu kommentieren zu müssen. Ich meine, da war die Sache noch nicht mal am Ende. Also das kann ich nicht nachvollziehen und da müssen wir uns auch echt wirklich unterhalten über, über, ähm, diesen, über dieses Sportgericht, welchen Wert es überhaupt hat und ob das überhaupt alles so richtig ist, dass so viel auch in die Presse nach außen tritt, finde ich alles sehr merkwürdig. Ja, das ist für mich halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich meine, dieses Sportgericht existiert ja nur in diesem Kosmos DFB. Das hat ja, ja das in, der, in der normalen Realität, hat das Ding ja überhaupt keine Aussagekraft. Da sitzen Menschen, die eine Macht zugesprochen bekommen, die sie so nirgendwie haben. Die sind ganz normale Menschen, die gehen ganz normal einkaufen, die müssen sich sonst überall anders auch anstellen, ja. Und haben da die Möglichkeit, sich irgendwie auszutoben und nutzen das dann in, auf so eine Art und Weise aus. Also nochmal, ich kann mit dieser Strafe, ich kann diese Strafe akzeptieren, wenn die Rahmenbedingungen sinnvoll sind, wenn ich das Gefühl habe, dass da Menschen sind, die alles in Betracht ziehen, die eine faire Entscheidung treffen, die, wenn sie von Respekt und Wertschätzung und Vorbild sprechen, dass allen Beteiligten in diesem Prozess irgendwie... Äh, Gegenüberkommen lassen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass da einfach Leute sitzen, die willkürlich aufgrund von gerade irgendwie eingewachsenem Zehennagel da Entscheidungen treffen, dann finde ich das mehr als absurd. Ja, ich, stimme ich dir vollkommen zu. Also kann man auch nicht, kann man nicht besser sagen, das ist vollkommen absurd und da müssen wir echt die Kirche auch mal im Dorf lassen oder müssen wirklich überlegen, welchen Wert das Ganze überhaupt hat. Ne? Ja. Also, das ist äh, eine ganz, eine viel größere Diskussion, die wir jetzt hier an dieser Stelle äh, nicht führen müssen. Und ein kurzer Spoiler, ähm, über den einen oder anderen werden wir in einer äh, vielleicht gleich folgenden Kategorie dann auch nochmal sprechen. Kann, kann gut sein, auf jeden Fall. Genau. <lacht> Aber naja, also es ist äh, ja, wie gesagt, es ist gut, dass wir drüber reden, denn das, das ist schon alles sehr, sehr merkwürdig. Am meisten nervt, dass wir die drei Punkte verloren haben, beziehungsweise dass wir gegen Freiburg nicht gepunktet haben. Das nervt mich am meisten immer noch an der ganzen Thematik, äh, ja. ganzen Spieltag. Das ist alles doch so ein Rattenschwanz, der mit drin, hinten anhängt, aber das ist natürlich so ein Spiel, ihr habt es doch gerade schon gesagt, das war völlig unnötig, weil du im Endeffekt wirklich ein ordentliches Spiel, auch in Unterzahl, dann diese blöde Situation vorher schon mit Fernandes. Das ist einfach ja. ein gebrauchter Tag. Und er dementsprechend lass, lass es uns unter Gebrauch der Tag. Abraham wird sich auch denken, verdammter Mist, warum bin ich da morgens aufgestanden? Äh, ist einfach blöd gelaufen. Auf der anderen Seite, er ist, äh, ja, er ist blöd vielleicht blöd gelaufen, ist er ne? dann, ja, eben für die Euroleague-Spiele äh, muss er dann halt umso mehr Gas geben, wenn er, wenn er gesetzt ist und wenn er gestellt wird. Ich denke schon, dass er da auch seine Spielzeit vielleicht noch bekommt. Er wird uns sicherlich in der zweiten oder in der, in der Rückrunde noch sehr, sehr viel weiterhelfen, weil es wird eine lange Saison. Ähm, Innenverteidiger sind bei der Eintracht seltsamerweise, egal wie viel wir haben, immer rar gesät. Äh, ja, dementsprechend auch. gucken wir einfach. Aber drücken wir die Daumen, dass das jetzt alles ein bisschen abkühlt, auch von den Emotionen, auch medial. Das geht einem ja nur noch auf die, auf die Eier. Heißt, ja. man so sagen darf. Dann lasst uns da vielleicht mal in Gänze gerade noch so einen kurzen Blick auf die äh, Saison, wie sie jetzt gerade eben dasteht, werfen. Das ist jetzt so ein knappes Drittel der Saison rum. Die Eintracht steht jetzt mit äh, 17 Punkten da, was jetzt ein bisschen schlechter ist als äh, die letzte Saison, wo wir zum selben Zeitpunkt 20 Punkte ähm, hatten. Das ist jetzt wahrscheinlich exakt das eine Spiel, was uns da jetzt so ein bisschen äh, fehlt. Ähm, aber so in Summe muss man sagen, wenn man mal so auf, auf die letzten paar Jahre guckt, ist da schon eine gewisse Weiterentwicklung und Konstanz da. Mich würde jetzt mal so interessieren von euch, ähm, wer ist denn für euch bislang in diesem Drittel äh, Gewinner, Verlierer und wer ist vielleicht so ein bisschen die Überraschung? Ja, mit was soll man anfangen? Gewinner? Ja, fangen wir mit dem Gewinner an, ja. Ja, also Pazienza, Gonzalo Pacienza ist definitiv ein Spieler, der sich bislang sehr, sehr gut durchgesetzt hat, der enorm gut eigentlich in diese Runde gefunden hat, viele Tore geschossen hat, zu Recht in der Nationalmannschaft. Portugal Spielt da auch schon wieder genetzt hat? Also, ich finde, das ist einer der Gewinner. Und als Nummer zwei würde ich wahrscheinlich ein ähm, bisschen auch ein ja, bisschen oder? Ja, ja, Renault theoretisch kann man auch sagen, ne, weil äh, Renault ja auf jeden Fall wir hatten alle so ein bisschen oh, Bedenken, so Kacke kann er die Lücke genau. jetzt füllen, die, ähm, die die Kevin Trapp irgendwie jetzt auch gerissen hat, ganz klar mit seinem Ausfall. Ich finde, das hat er extrem gut gemacht. Und dann gibt es für mich ehrlich gesagt noch wie jemanden wie Sebastian Rode, von dem wir auch nicht wussten, ob er genau diese herausragende Leistung der letzten Rückrunde so bestätigen kann, dass wir sagen, wir sind immer noch froh, dass er da ist. Und boy, oh boy, ich bin sehr froh, dass er da ist. Mhm. Nee, die drei gehe ich voll mit. Also wie gesagt, für mich ist definitiv, du hast eben schön, schön nochmal ausgeführt, Renault war für mich einfach, äh, ich, vorher habe ich Pickel bekommen, wenn ich nur gehört habe, er soll äh, ein paar Spiele in der Startelf äh, anfangen. Jetzt ist wirklich was. Er hat sich ein Standing erarbeitet, er hat wirklich ordentliche Leistung gezeigt, das ist ein stabiler stabiler Background und definitiv jemand, der äh, durch die Leistung auch definitiv momentan sich das verdient hat, dass er die aktuelle Nummer 1 in Anführungszeichen ist. Ähm, Trapp wird da sicherlich äh, auch ihm dann wieder gut Zunder geben, wenn er zurückkommt, aber es ist jetzt nichts, dass wir sagen müssen, oh mein Gott, äh, wir spielen fast ohne Torwart und äh, das war ja in den Testspielen und Marvin, das ist ja genau das, was du auch schon gesagt hast, das war ja teilweise wirklich ein Albtraum und wie, wie unglücklich diese Spiele einfach gelaufen sind und jetzt sehen wir, warum der Verein überhaupt den Spieler damals verpflichtet hat, warum auch das Vertrauen dann doch geschenkt wurde, sollte er da auch Eventuell, damals haben wir auch schon drüber gesprochen mit Esser, eventuell da ja nochmal ein Wechsel und so weiter, dass das vielleicht alles dann doch so ein bisschen äh, verschoben wurde und auf andere äh, Positionen mehr Wert gelegt wurde. Jetzt kann ich es verstehen, ich bin wirklich ein bisschen beruhigt, dass äh, wir da so einen guten, in der Realität zweiten Torwart haben. Ich habe in der Tat auch die 3D die Marvin genannt, hat auch auf der, auf der Liste, ich finde sehr profitiert enorm davon, zum einen, dass Haler, Jovic, Rebic weg sind, weil er jetzt einfach die Chance hat, da sich zu zeigen, auch in Kombination jetzt mit Silva und Dost, wo er einfach ähm, Partner da vorne hat, mit denen er sich versteht, die er kennt, mit denen er sich sprachlich auch nochmal anders da austauschen kann und jetzt so ein bisschen auch ja einfach davon profitiert, ins Spiel findet und einfach jetzt, habe ich zumindest das Gefühl, richtig bei der, ähm, bei der Eintracht angekommen ist, Renault hatte ich auch, wie Dennis sagte, am Anfang so ein bisschen sehr viel Bedenken und hatte mir so ein bisschen, ähm, hatte so ein bisschen Schiss, aber er macht es extrem gut. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wenn Trapp da ist, dann gibt es ja keine Diskussion, wer dann da im Tor steht und bei Rode haben wir einfach sehr viel auch gemerkt, wenn da, wenn er im Spiel fehlt, dann geht unser Mittelfeld da so ein bisschen unter. Das muss man leider auch sagen, ja. Ne? Auf jeden Fall, obwohl so wirklich auch ein ordentliches, also nicht wirklich als Gewinner zu sehen, aber es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Backup oder äh, auch ein Spieler, den man sehr gut an die Start stellen kann. Und wer hier bei der ganzen Sache äh, auf keinen Fall vergessen werden kann, was kostet schon wieder für ein Pensum abgeleistet hat, was er für eine, für eine Leistung und für eine Präsenz auf den Platz bringt und da jede Woche Vollgas und auch Gefahr. Mittlerweile ist er ja wirklich auch ein Spieler, der, na, ich sag mal, mal äh, schon den Zug auch zum Tor ein bisschen äh, hat. Das ist gefällt mir sehr gut. Also das ist auch für mich ein Spieler, Kategorie Gewinner ist da ein bisschen schwierig. Es ist einfach jemand, der wieder die Leistung bestätigt hat. Das ist wirklich super. Bei Paciencia, der hat wirklich nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Renault, wie du auch sagt Rode auch, der jetzt wirklich in der Mannschaft wieder voll angekommen ist. Dementsprechend sind einige dabei. Und auch wenn diese 17 Punkte vielleicht etwas ähm, schlechter sind als in der Vorsaison, sind, äh, wir haben natürlich hier auch Punkte drin, wie zum Beispiel gegen die Bayern. Da haben wir vielleicht, die hätten wir vielleicht vorher nicht eingerechnet. Auf der anderen Seite haben wir an der einen oder anderen Stelle mal was liegen lassen. Es ist einfach so, die Abrechnung wird am Ende gemacht. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Und ja, wenn wir, wenn wir weiterhin mit der Mannschaft so einigermaßen arbeiten können, denke ich, ist da schon noch was drin. Mhm. Gibt es auch aus eurer Sicht einen Verlierer in dem Konstrukt? Ja, also, ja leider. Also, es gibt logischerweise wo es große Gewinner gibt und auch Überraschungen, also Überraschungen Touré beispielsweise, der sich hier wirklich gut in diese Mannschaft überhaupt gespielt hat, ja. was mir nicht gedacht hätten tatsächlich. Nee. Oder zumindest ich nicht gedacht hätte. Nee. Ähm, oh, es gibt ja halt natürlich auch Verlierer. Und leider sehe ich halt so mit Johnny de Guzman halt einen Spieler, den ich nicht Oha. mehr großartig... Aber das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber der, der ich meine, du merkst halt, dass die Leistungsdichte innerhalb dieses Mittelfelds extrem groß geworden ist, ja. Und du hast auch so Leute wie So, die das Potenzial haben, noch, noch viel besser zu werden. Genau. Und dementsprechend gibt es halt jemanden wie Donny de Guzman, der ein geiler Typ ist und der auch, glaube ich, ähm, der Mannschaft grundsätzlich gut tut. Aber der wird halt nicht mehr auf großartig viel Zeit kommen. Und wir müssen auch noch sagen, auch ein ganz, ganz großer Verlierer, was ich echt schade finde, äh, es ist Lukas Toro. Ja, Toro toro auch auf der Liste. Hab, äh, ich hätte halt gedacht, Mann, Mann, Mann, Spieler mit einem Riesenpotenzial, der Junge sieht gerade überhaupt kein Land. Ja, das tut mir auch extrem weh, den habe ich in der Tat auch hier ähm, mit als erstes drin stehen. der auch bedingt durch seine Verletzungspause, aber an dem wir jetzt, wo wir ja der Meinung waren, okay, jetzt hat er es durch, jetzt kann er wieder durchstarten und dann hast du einfach dieses Mittelfeld mit einem Fernandes, mit einem Rode, mit einem So mit einem Kamada, mit einem Chor, wo er gerade irgendwie überhaupt kein Land zu sehen scheint und das finde ich extrem schade, weil ich ihn eigentlich als Spieler immer sehr gemocht habe und auch einfach so das Gefühl habe, dass da noch viel mehr irgendwie drinsteckt und da noch viel mehr irgendwie an Spieler rauskommen kann, aber irgendwie hat er da gerade Stich. Hatte sich ja angekündigt, durch, auch durch die Nichtnominierung für die Euroleague. Bei beiden ja, auch bei, bei der Guzman ist natürlich super, super unglücklich gelaufen. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, ist in Anführungszeichen ja ein Luxusproblem, wenn du auf so Spieler, die in unseren Augen, glaube ich, beide Potenzial haben, auch äh, theoretisch Start Startelf oder Stamm Stammelf zu spielen, ähm, verzichten kannst, wird das seine Gründe haben. Hütter sieht die aktuelle Mannschaft einfach etwas stärker, obwohl natürlich hier auch schnell ein, We äh, wie soll nennen? Ein, ein Wechsel wieder stattfinden kann, wenn du ein bisschen Verletzungspech haben solltest, wenn du eventuell auch mal in der einen oder anderen Seite jetzt ähm, den die Runde noch weiter, also über den <lacht> nicht nur im DFB-Pokal weiterkommst, sondern auch eventuell in der Euroleague noch eine Runde weiterkommst oder auch noch mehr, werden die Spieler wieder super wichtig. Hm. Vielleicht kannst du dann was nachnominieren, ich weiß nicht. Oder äh, Spieler äh, verletzen sich, kannst du dann vielleicht dadurch ersetzen. Das war ja auch mit dieser Deutschquote oder Ausbildungsquote war das ja dann auch noch ein Problem gewesen. Aber muss man einfach schauen, ähm, inwieweit das äh, passt. Für mich ein Verlierer bzw. ein... Wie soll ich das denn nennen? Ich glaube, ihr habt den, was noch genannt werden soll, das ist eine Überraschung. Eine negative Überraschung ist für mich bis jetzt leider wirklich Silver. Also von dem hatte ich mir sehr viel Echt? versprochen, als der, als der Wechsel kam. Es, er hat mich eher negativ bis jetzt überrascht. Also es ist, ich dachte, er kommt wirklich ins Spiel und kann eventuell auch etwas mehr ja, noch mehr Torgefahr oder äh, diesen, diesen Killerinstinkt äh, ins Spiel bringen, das fehlt mir momentan noch vollständig. Da ist eher Dost für mich wirklich einer, der äh, macht seine Tore, der braucht zumindest nicht so viele Chancen. Silva ist für mich jemand, der momentan noch viel zu viele Chancen braucht. Ist natürlich unfair, den, ihn jetzt auch da jetzt schon zu bewerten, weil er ja auch mhm. mit Verletzungen etc. sowieso ein bisschen einen schwierigen Start hatte. Äh, aber definitiv für mich jemand, der momentan eher zu den Verlierern bzw. negative Überraschungen zählt. Boah, das geht mal halt viel zu weit, ne? Also ich meine, er kam in einem letzten Tag der Transferphase. Ähm, Na, das ist schwierig. hat, hat immer wieder... Mit das heißt, ist Zusammen es eigentlich gehabt. zu früh, hast du recht, ja. ja. Also ich meine, ich finde da, ich, ich, das, das, wir kennen ja Bruchhagen, der früher immer gesagt hat, um Spieler gut zu bewerten zu können, musst du ein Jahr, bis du vielleicht sogar anderthalb Jahre warten, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber jetzt Aber das ist mir noch zu früh tatsächlich, ich kann verstehen, ich weißt, was du meinst, Fakt ist aber, der muss auch erstmal zehn Spiele am Stück machen und dann schauen wir mal, wenn er dann wenn er dann nicht genau das macht, was, was oder, oder oder nicht so geil ist, wie wir uns das erhoffen, können wir nochmal drüber sprechen, aktuell würde ich einfach nochmal, ich würde ihm noch ein bisschen die Chance geben, tatsächlich ich glaube, wenn er wirklich mal zehn Spiele am Stück machen kann, dann sehen wir nochmal einen anderen Sinn. Ja. Ja, das Auf jeden Fall. Sehr finde gerne. ich auch schwierig. Für mich ist ähm, ganz klar Überraschung. Renault den habe ich zwar bei den Gewinnern schon, aber er ist gleichzeitig für mich auch eine Überraschung zum einen, weil ich klar. nicht erwartet hätte, dass er tatsächlich spielt. Gut, das ist jetzt ähm, der Verletzung von Kevin Trapp äh, geschuldet, aber auch für mich eine große Überraschung, dass er tatsächlich dann sich da jetzt so präsentieren kann und ähm, das da einfach ganz extrem gut macht. Also von daher fällt er für mich da auch ganz klar in die... In diese Kategorie rein. Okay, dann wahrscheinlich auch, aber Kamada, oder? Also, Kamada, ich da geht es mir so ein bisschen wie dir auch. Hole ich mir wahrscheinlich jetzt gleich von Marvin dann die nächste Schelte ab, dass das alles zu früh ist, um das äh, zu bewerten. Ähm, der ja auch, muss man ja auch sagen, quasi als Neuverpflichtung äh, gilt, weil er ja auch quasi aus der, aus der belgischen Liga darüber kam. Ähm, ich bin mit Kamada, mit dem Struggle, ich gerade so ein bisschen, weil. Von der, von, dem, von der Erwartungshaltung, die da aufgebaut worden ist, ich, ist er für mich gerade so ein bisschen, also Erwartungstechnisch ist er so ein bisschen wie Gacinovic am Anfang, ich finde ihn spielerisch total toll und er macht extrem viel für die Mannschaft, die Vorlagen sind grandios. Aber was mir halt einfach fehlt, ist irgendwie mal so ein, so ein Abschluss. Der Kerl hätte, wenn man mal so diese ganzen Expected Goals zusammenzählt, hätte der schon fünf Buden machen müssen. Der hat keine einzige gemacht. Also da an der Stelle ist er für mich so ein bisschen so, mm, da hätte ich gern, dass er dran arbeitet. Deswegen ist er für mich dann vielleicht auch so ein bisschen negative Überraschung, einfach weil meine Erwartungshaltung gewesen wäre, er ist er stärker im Abschluss. Vielleicht kommt das noch. Who knows? Okay. Ja, mich hat es überrascht, dass er so, ähm, ja, eigentlich den... Ich dachte ja, Gasinovic kriegt wieder ein bisschen mehr, mehr Zeit auf der auf der Position. Und dass Kamada ihn ähm, ja, eigentlich da so extrem dominiert, zeigt eigentlich nur, dass Gasinovic tatsächlich ein Problem auch hat. Äh denn, ja, ich sag mal, das ist ja wirklich hier nichts mit Pari, sondern eigentlich, wenn Kamada fit ist und Kamada äh, ja nicht gerade erst vor 500.000 Kilometer geflogen ist, dann spielt eigentlich ein Kamada in der Startelf. Ja, und selbst wenn ja, die Gacinovic da nicht sehen, dann spielt er ein So auf der Position, aber ganz ehrlich, Gacinovic, der ist äh, abgeschrieben für mich. Oh ja, Leute, ganz schön weit geht er hier gerade, ne? Also ich meine, Gacinovic hat, hat schon, hat schon echt, echt wichtige Spiele gemacht, dass er momentan halt bei, bei, bei diesem Maße einfach nicht die Qualität hat, die andere haben, das merkt man ja gerade. Ist so, also stimmt ja eigentlich, stimmt, stimme ich zu. Ich kann dir auch, also ich finde es auch verständlich, dass du sagst, René, naja, der Kamada ist halt zu Abschluss. Ist halt auch, also sehe ich ganz genauso so. Bin ich auch bei, vollkommen bei dir auf jeden Fall, aber ich würde Gacinovic, seine Position kann man doch gerade gar nicht so wirklich bewerten, der war auch verletzt, der hat halt momentan nicht die Chance, weil er genauso wie halt Toro, ja sag ich mal, überhaupt nicht so rankommt, ich weiß nicht, also Gacinovic, ich glaube wir werden mit diesem ewigen Gacinovic einfach leben müssen, der vielleicht nochmal näher rankommt, aber halt nie dieser key unterschiedsspieler sein kann. Hm. Wahrscheinlich ist es einfach so. Aber ähm, dass Kamada mehr an die Anlagen hat und halt auch mal diese Autorrei nicht mehr machen muss, da bin ich bei dir. Ja. Ja. So, Leute, Definitiv. noch zu, zu, zwei, zu zwei hätte ich noch eine Frage, wie ihr sie zumindest ja. in der Saison einschätzt. Das dann ist bitte. zum einen Durm, Erik Durm, was ihr dazu sagt, wie er, wie er euch gefallen hat bis jetzt so im ersten Drittel bei der Mannschaft und damit dann auch entsprechend Da Costa als äh, ja sozusagen äh, Gegenpart wie ihr die beiden eigentlich dann bewertet auf der rechten Seite sozusagen. Ja, also Durm, Durm finde ich okay als Einwechselspieler tatsächlich oder Spieler, der mal ein, zwei Spiele machen kann. Mehr halt nicht. Ja, okay, sehe ich es auch so. Also Durm wäre für mich jetzt definitiv nicht äh, Richtung Dauerlösung, sondern in der Tat Einwechselspieler, Ersatzspieler, Übergangsspieler, whatever. Und da ist für mich da Costa schon einfach auf rechts der Spieler, der da, der da gesetzt ist, was auch dann halt wiederum so ein bisschen schade ist für einen Timmy Chandler, der ja jetzt seine Verletzung überstanden hat und da aber halt auch einfach kein, kein Land so richtig sieht und wahrscheinlich auch dauerhaft nicht sehen wird, außer halt eben auch als Einwechselspieler. Meine Erwartungshaltung gegenüber Durm war jetzt nicht so riesengroß, deswegen ist da jetzt auch nicht viel Enttäuschung mit dabei ist ein solider Spieler, aber der wird jetzt nicht irgendwie 20 Spiele oder 30 Spiele am Stück in der Saison machen. So ist das auf jeden Fall, ja. Ja, also ich finde es super, dass wir so einen Spieler haben halt. Also der, der macht mich primär manchmal zu Weißglut, aber der hat uns keine Ablöse gekostet und ist ein Spieler, der eine gewisse Qualität mit sich bringt. Ähm, wir müssen trotzdem Perspektive schon überlegen, was wir nach Kostic und so machen. Ja, also da, das wird ja auch ein zeitlich endliches Vergnügen sein. Mhm. Müssen wir halt mal gucken, aber da baue ich voll, auf, äh, voll und ganz auf Ben Manga und Co. Ja, das wäre jetzt auch so mein Take. Gut, dann lasst uns doch diese kleine, äh, vielleicht zu frühe Saisonbewertung abhaken und dann wird es jetzt Zeit für einen guten alten Bekannten. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtchenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. <lacht> Der Marvin hat da heute was getwittert <lacht> und hat den Dummschwätzer der Woche aus der Versenkung geholt, was äh, zu, hm? oder gestern, ja, heute aber auch noch mal, was hm? zu äh, dramatischen Szenen, die sich auf den Straßen abspielten, geführt hat. Menschen lagen sich weinend in den Armen, äh, Autos wurden vor Freude angezündet. Also euer Feedback, was wir da bekommen haben, war grandios. Und äh, wie zu erwarten war, am heutigen Tag dreht es sich ganz viel um. Äh, auch diese Abraham-Thematik. Ähm, soll ich erstmal das vorlesen, was die Hörer so uns genannt haben? Oh ja, gerne, gerne, gerne. Kannst du mal an, ja, ich hab's zusammengefasst, aber mach, ja, gerne, gerne. Oder, oder Marvin, du, du auf, Nö, raus, auf, komm. Du kannst ja ergänzen, was ich vergessen habe. Also, mhm. der Stefan aka Superheld hat uns tatsächlich nichts geschickt, was mit Abraham zu tun hat, sondern er hat uns eine, eine längliche Mail ähm, geschickt und er, er <lacht> <dominiert>, <lacht> ja, da sind Hübe. sie wieder, die länglichen Mails vom Superhelden. Ähm, er nominiert das, äh, Eintracht, äh, Social-Media-Team, weil die heute irgendwie so einen lustigen Tweet rausgeschickt haben von wegen irgendwie Waiting for Bundesliga mit einem traurig da reinblickenden, ähm, Danny Da Costa und sein Take dazu ist, ja, kann man machen, wenn man aber gleichzeitig das Problem hat, dass massenweise Leute irgendwie auf das Ticketsystem zugreifen wollen und Eintrittskarten kaufen wollen und die ganze IT nicht in den Lauf kriegen, muss man vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen ruhiger sein. Hier nichts für... Hat mhm. sicherlich äh, seine Punkte. Ähm, dann die Zambrine, die allseits Bekannte, hat uns ähm, geschrieben, sie würde gerne alle Twitterer nominieren, die Abrahams Bodycheck mit Abrahams Bodycheck den Untergang des friedlichen Bundesliga-Landes <lacht> äh, äh, gesehen haben. Äh, das war ja so ein Gestern, Punkt, den wir ja, vorhin auch gut. schon besprochen haben. Dann haben wir ganz viele äh, Nominierungen bekommen. Zum DFB, Ronny Zimmermann, äh, dem äh, Vorsitzenden Richter und dem Chefankläger in dieser Abraham-Sache. Und zwar haben das geschickt uns äh, der Ehrenbruder, der Davaden, der SGI-Igel, der Janno, äh, Jan Osrek, der Pendejois, äh, Mar Pilgrim, Taunus Abel, Iboas Zeugen und HSFFM. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da irgendeinen vergessen. Dann hat uns der Captain Klumsi geschickt, Ralf Rangnick, auch ein lang und gern gesehener Freund unserer Sendung, der fordert, man möge doch bitte die Fußballtore größer machen. Was der da geraucht hat, weiß ich auch wieder nicht. Und äh, Schmakow hat es, den fand ich auch ganz toll, nominiert. Julian Wolf von der Welt, der bei Sky letzte Woche gesagt hat, er hat die Schulter von Streich bis, bis ins Studio knacken gehört. Ja. So ein. Kacke. Ja, okay. äh, also daran schließe ich mich tatsächlich an, <lacht> äh, denn, äh, also daran wirklich, daran schließe ich mich an, also denn, das ist alles unfassbar absurd tatsächlich, denn ähm, die Tatsache, dass die Welt mittlerweile komplett den Rad, also komplett das Rad hat, ist, ist unfassbar, also Julian Wolf, der wirklich die, die knackende Schultern wollte, da denke ich mir, was ist eigentlich mit dir los, ja, dann da eben der ebenfalls genannte Patrick Krull, der Attacke, hier, die Attacke gegen Streich war auch ein Angriff auf den Fußball, stelle ich mir die Frage, was ist denn, also echt, ne, ihr müsst auch echt ganz schön erbärmlich sein, erbärmlich sowieso tatsächlich, aber halt auch ganz schön in Geldnot, dass ihr mit so einer Scheiße dann irgendwie jetzt auch noch Artikel füllen musst, nur damit die Klicks ziehen, geht mir richtig auf die Eier tatsächlich, also bin ich, bin ich richtig wütend und das schließt aber an meinen, den eigentlichen Grund an, warum ich überhaupt den Dummschwätzer der Woche mal wieder ähm, erleben wollte, denn wir sind ja hier auch so ein bisschen, ja, der Podcast, wir unterhalten uns über viele Dinge, ja. Mhm. Und ähm, ich kann, ich, ich bin, bin wirklich seit, seit zehn Jahren jetzt bei Twitter. ne, Das gefällt mir gut, ich, bin, ich mag das, es ist eine super Sache. Aber bei Gott, ja, es gibt echt so ein paar Twitterer, ne, die schon lange eigentlich SIFT-Twitter, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer wieder bemühen und eigentlich Rot sind tatsächlich und dazu gehört Donald Fonso und oh. ja Donald Fonso und das müssen wir mal ein bisschen ganz kurz thematisieren. Ja. Fakt ist, dass Donald Fonso <lacht> einer derjenigen Leute ist, die in diese dieses Netzwerk, dieses extrem anfällige Netzwerk wie Twitter eh schon für sich korrumpiert haben, ja, und immer wieder immer wieder darauf geht und gezielte Shitstorms gegen einzelne Personen vorantreibt. Dass er eigentlich derjenige ist, der schon 2012 schon 2013 ähm, hat er auch angefangen, das war irgendwie, eigentlich war das irgendwann mal so ein Twitter, der immer schon ein komischer Freak war und dann hat er seine Kolumne bei der FAZ gehabt und da hast du gedacht, okay, du bist auch schon ziemlich eine Knalltüte, um es mal positiv zu formulieren aber gut, mach halt dein Ding und dann irgendwann ist er immer weiter radikalisiert, immer ein krankerer Freak geworden und dann hat er auch in seiner FAZ-Blog FAZ Leute schon persönlich auch angemacht wegen einzelnen Tweets, dass, dass es damals schon Shitstorms gab, aber das hat jetzt eine ganz eigene Dimension. Mittlerweile ist er zur Welt gewechselt. Ah, da kommen wir wieder zur Welt, ja, die anscheinend ein Hort für, äh, für Geisteskranke sind. Ja. Grüß, Grüße an Ulf, uh, Ulf Poschert, der sich jetzt eingeschaltet hat, gemeint, jetzt muss er ein von sie retten. Ich kann nur sagen, die Welt mit allem, was ich momentan sehe, sei es Patrick Krull, sei es Julian Wolf oder sei es Don Alfonso, ihr bekommt von mir persönlich jetzt schon den äh, Dummschwätzer der Woche. Ich werde übrigens Don Alfonso wahrscheinlich nochmal irgendwann erwähnen. Ich, ich habe nämlich keinen Bock mehr, dass dieses Thema nach zwei Tagen wieder durch ist, weil, weil was der in der letzten Zeit hier für Hass ja. Nieder hat prasseln lassen. In den ganzen Jahren, jetzt wird es langsam mal Zeit, dass wir sagen, hier so jetzt mal stopp, jetzt reicht es auch mal. Weil wir, wir müssen uns so gute Netzwerke wie Twitter und so nicht kaputt machen lassen. Aber ähm, er arbeitet bei einem lustigen Netzwerk das nennt sich die Welt. Und ich glaube, die haben allein für die Abraham-Berichterstattung mehr als äh, dieses Ding verdient. Aber ihr könnt natürlich trotzdem entscheiden. Aber lieber Leute, keine Angst. Uli H. bekommt nochmal einen Sonderpreis. Aber wir wollen das ja nicht für diese Woche. Da, da, da werden wir uns am Ende des Jahres noch was überlegen, würde ich, ich würde sagen. Also Gerade Uli H. hat ja jetzt auch angedeutet, dass er sich jetzt viel freier äußern kann, weil ja jetzt oh je. seine Aussagen nicht mehr direkt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht werden. Also das lässt ja einfach auf ganz Großartiges bis zum Ende des Jahres <lacht> noch auf. ja. ja. Definitiv. Aber ich gebe also, dir vollkommen recht bei diesem Don Alfonso Thema und wie du schon sagst, das darf man jetzt auch nicht irgendwie nach zwei Tagen da wieder ruhig werden lassen. Man muss die Menschen einfach auch als das benennen, was sie sind, nämlich Menschen, die ganz offensichtlich gegen andere hetzen, aus welchem Grund auch immer, aber äh, solche Menschen sollte man dann mit Gegenwehr äh, begegnen und äh, nicht das irgendwie unter den Teppich kehren, weil das haben wir zu lange jetzt mittlerweile gemacht. Ja und die Sache ist, weißt du, normalerweise wir, wir äußern uns ja nicht zu oft und, und die Sache ist, kann auch jeder so äh, kann auch denken, was er will und so weiter und so fort. Wichtig ist halt, dass man sich auf eine auf Augenhöhe begegnet so. und das ist für mich echt schon wichtig. Aber wenn ich sehe, welche Mittel von ihm auch angewandt werden und auch von seinen Jüngern und so weiter und so fort, muss ich sagen, das überschreitet jegliche Grenzen, ja. Und wir müssen uns doch, wir müssen doch einen Grundkonsens haben und der Grundkonsens kann doch sein, dass wir alle eine ordentliche Kommunikation, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir einigermaßen miteinander klarkommen, dass einer sagt, hier, ich sehe das so, der andere sieht es so und äh, man, vielleicht kommt man zueinander, kommt nicht zueinander, aber es kann nicht daran enden in Hasstiraten, es kann nicht in persönlichen, ähm, ja, in Morddrohungen und so weiter, was, äh, Haupt, was total oft von seinen Anhängern und Anhängerinnen, meistens sind es Anhänger, gemacht wurde, dass, das ist eine, eine Kommunikation, der kann ich mich nicht anschließen und da müssen wir auch mal sagen, Leute, du bekommst von uns den Dumpfschwetter auch. <lacht> Vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht sogar noch mehr. Also wird eine harte Entscheidung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie das funktioniert. Mhm, auf jeden ähm, Fall. Ich bastel da wieder eine kleine Abstimmung, dann könnt ihr da noch äh, abstimmen. Dennis, hättest du noch eine Ergänzung oder war die Liste für dich schon sehr voll? Oh, ich, ich denke, hier sind äh, schon so, hier ist so viel Potenzial schon da. Da werde ich jetzt niemanden mehr hinzufügen. Ja. ich, ich glaube, mich... wir haben auch echt geil viel Potenzial diese Woche. Ja. Ich meine, es ist jetzt ja. wieder so geballt. ne? Also ich meine, eigentlich könnte man die Welt als Gesamtkonstrukt mal nominieren. Ist, äh, Alfonso hat ja jetzt, ist jetzt zum Beispiel Day, der, der, der hat jetzt nicht äh, eine Sache gemacht. Der ist ja Dauer, ist dann, Dauerwerk der Grausamkeiten tatsächlich, ja. Aber ihr merkt, er arbeitet mit vielen interessanten Persönlichkeiten zusammen. Also überlegt euch, wenn ihr, wen, wen ihr dann irgendwie wählt. Es sind ja wirklich viele gute Kandidaten dabei. Grüße an Herrn Nachreiner. Das ist äh, leider Gottes äh, korrekt. Ich habe noch eine kurze Ergänzung, weil die wurde uns gerade auf Twitter zugespielt, wegen meiner Aussage gerade eben, dass der DFB ja da sehr gnädig war mit dem, dass sie das nicht auf internationale Wettbewerbe ausgeweitet haben. Es gibt wohl in der entsprechenden Rechts- und Verfahrensordnung einen Passus, der besagt, dass ähm, Strafen auch auf internationale Wettbewerbe ausgeweitet können, werden können, wenn die Wettbewerbs- Bestimmungen dies denn gebieten, also mhm, anscheinend okay. äh, gibt es da einen Passus, dass man das sehr wohl tun könnte, äh Krass. Das macht das ganze Thema nur noch merkwürdiger und zeigt, wie drast oder wie dramatisch eigentlich dieses Geklüngel zwischen diesen Verbänden DFB, UEFA und FIFA tatsächlich ist. Ne? Krähe, würde ich sagen, so hat die Eintracht doch richtig Eier gehabt, dass es doch den Einspruch gemacht hat. Ja, das ist, das, ne? Und ich meine, man redet viel und das ist ein guter Punkt, man redet viel auch über Schickhardt als Anwalt, der natürlich viele Kniffe kennt, der nicht immer der beliebteste ist. Fakt ist aber, dass in so einer Situation es auch wichtig ist, gute Anwälte zu haben, die es halt einfach in seinem so Verfahrensort die halt einfach wissen, wie weit sie gehen können. Das ist halt auch einfach eine wichtige Nummer. Ne? Und ja. das muss man auch sehen. Wenn, guck mal, stell dir mal vor, du wärst das Opferlamm und lässt sich dann nochmal bequatschen und bist dann plötzlich auch international gesperrt. Also, das wäre aber auch, also, da wäre die Kirche überhaupt nicht mehr im Dorf geblieben. Nun gut, dann liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt eine Abstimmung auf Eintracht-Podcast.de. Dort dürft ihr dann mal wieder auf die aktuelle Folge äh, klicken und für euren Dummschwätzer der Woche äh, abstimmen. Und dann gucken wir nächste Woche, wer gewonnen hat. Und es bleibt jetzt, es wird nicht wieder eine Dauerkategorie, aber wir werden es von Zeit zu Zeit gerade in so Situationen wie jetzt diese Woche, ähm, den Dummschwätzer der Woche dann mal wieder äh, rausholen, weil es macht ja dann doch... So ein bisschen Sinn und Spaß ja dann auch. Es war halt auch jetzt notwendig. Ne? Es hat sich so viel angestaut in den Abraham. -Bau. Guck mal, wie viele tolle Bewerbungen, tolle in Anführungsstrichen wir ja auch von unseren Hörerinnen und Hörerinnen bekommen haben. Vielen Dank dafür. Es ist manchmal verrückt. ja, Und wir machen das wirklich nicht jede Woche. Aber es hat sich so viel angestaut. Und wir werden es bestimmt vor dem Jahreswechsel auch nochmal machen. Vielleicht überlegen wir uns da noch was. Alles klar. Ja. Okay. Gut, gut. Wir reden jetzt gleich weiter über Wolfsburg, allerdings ohne den lieben Marvin. Der muss noch äh, anderen Tätigkeiten äh, nachgehen und verabschiedet sich jetzt hier leider. Marvin, es war uns ein Fest und dann ja, bis okay, nächste ciao. Woche. Danke, Marvin. Aber, <lacht> warte, warte, warte. Ja? Ja? Marvin, wir ja? brauchen natürlich deinen Tipp, aber noch gegen. Uns. Ah, ja. da, Dennis hat aufgepasst. Ach halt. komm, wir müssen mal wieder Punkte holen. Ne? Also ich würde mal sagen, jetzt reicht es mir auch tatsächlich. Ähm, machen wir einfach 3-1 für die Frankfurter Eintracht gegen. Uh ja, naja, wir müssen überlegen, die Wolfsburg sind momentan auch nicht so mega geil drauf. Ne? Die waren ja zwischenzeitlich mal extrem gefährlich. Jetzt, ich kann so das Gefühl, jetzt werden sie wieder gerade unten durchgereicht, jetzt zu Hause verloren. Ihr, ihr werdet das jetzt in Gänze besprechen, aber ich sage einfach mal, klares 3 zu 1. Und dann kommen wir nämlich wieder in die Spur und dann sind wir bald gegen Arsenal unterwegs. Und wer weiß, was dann passiert, denn ich will eigentlich in der nächsten Runde auch noch dabei sein. <lacht> ja, nochmal so eine Auswärtsfahrt wollen wir machen. unbedingt. Gott, ey, kann doch nicht sein, dass die das uns jetzt hier alles klauen. Wir müssen nochmal international unterwegs sein. Nochmal schön nächstes Jahr nochmal zumindest eine Runde und dann schauen wir, wie weit es läuft. Aber das muss noch dran sein. Ja, das denke ich auch. Das werden wir im Detail aber dann nächste Woche nochmal. Auf ansprechen. jeden Fall. Auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben. Ne? Ciao. Tschö, Marvin. Tschö. Ja, nächster Gegner, Wolfsburg. Äh, Marvin hat schon getippt, wir spielen am Samstag 15.30 Uhr äh, zu Hause. Was ja erstmal schon mal äh, gut ist, weil in den Heimspielen sind wir in dieser Saison eine absolute Macht. Der VfL hat die letzten sieben Pflichtspiele tatsächlich nicht gewinnen können. Da waren eine ganze Reihe an Unentschieden und auch die ein oder andere Niederlage dabei. Also ähm, von Fall aus will sind ich wir jetzt Punktgleich, ne? Wir sind äh, punktgleich, das ist leider Gottes korrekt. Die haben halt davor so ein bisschen äh, mehr gewonnen, aber in der Tat. Haben sie die letzten sieben Spiele nicht gewonnen? Ich kann dir auch gleich nochmal sagen, gegen wen sie da gepatzt haben, wenn diese Seite hier gleich äh, sich öffnen mag. Bitte bewahren Sie noch einen Moment Geduld. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit. So, ähm, sie haben zuletzt gegen Leverkusen 2-0 verloren. Sie haben gegen äh, Gent 3-1 verloren. Sie haben 3-0 gegen den BVB verloren. Sie haben dezent mit 1-6 gegen Leipzig verloren. Sie haben eine Unentschieden gegen äh, Augsburg gespielt, Unentschieden im Hinspiel gegen Gent und dann ein Unentschieden gegen äh, nochmal Wolfsburg, war das ein Freundschaftsspiel oder war das eine Pokal? Ich glaube, das eine war Pokal, ne? Wahrscheinlich war das Pokal. Ich meine, das äh, eine Leipzig. wäre Pokal gewesen, genau. Das haben wir zweimal gespielt: einmal Liga unentschieden und im Pokal dann verloren. So müsste es hinkommen, genau. Okay, aber es sind natürlich jetzt auch nicht die absoluten Pappmannschaften, gerade hier mit äh, Dortmund ja, und Leipzig, ja, außer Augsburg. Genau. <lacht> Grüße nach Augsburg. <lacht> Nein, also es ist natürlich, ist natürlich eine schwierige Nummer. Ich denke, es wird tatsächlich äh, ein ganz schöner ganz schöner Ritt. Marvin, toll, dass er da so optimistisch war. Äh, muss man schauen. Also ich... Bin mir nicht sicher, inwieweit wir tatsächlich auch erstmal die äh, letzten zwei Spiele hier noch ein bisschen in den Knochen haben werden. Das hast du, also in den Knochen, besser gesagt, in den Köpfen eigentlich. Ich hoffe, dass wir es relativ schnell abschütteln können. Glaube aber tatsächlich auch, dass wir relativ ähm, ja aus einer defensiven Position erstmal starten werden, um einfach diese Sicherheit im Spiel zu, zu bekommen, oder? Wie meinst du das, René? Ja, also ich glaube, diese Freiburg-Thematik steckt einem halt schon einfach irgendwie ganz äh, schwer in den in den Knochen, weil es ja einfach sehr, sehr unnötig war und die Frage ist natürlich auch, wie viel Blick nach vorne man dann ähm, an der Stelle schon hat und da auf Arsenal einfach auch guckt, was natürlich, ohne jetzt da irgendwie einen Wettbewerb dem nächsten irgendwie vorziehen zu wollen, aber schon vielleicht in der Situation jetzt erstmal das wichtigere Spiel ist, weil du damit einfach viel mehr in dieser Situation noch aufholen kannst und in der Liga dann noch äh, 24, nee, äh, 22 Spieltage halt dran hast. Ähm, sch schwierige, schwierige Nummer. Ich glaube, was uns wirklich dazu Gute kommt, ist, dass wir diesen Heimvorteil haben. Das wird wieder laut sein. Da werden jetzt nicht so wahnsinnig viele Wolfsburg-Fans da vielleicht irgendwie mitfahren. Ähm, und wie gesagt, wir sind halt zu Hause nach wie vor die beste Mannschaft. Also Ja, so muss das auch sein. Also das ist doch toll, dass wir wieder so eine richtige Festung sind. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich denke aber tatsächlich, dieser Punkt, hast du natürlich jetzt wieder was angesprochen, mit Konzentration auf das London-Spiel, ist natürlich hier auch so ein bisschen die Möglichkeit, wie, wie soll man sagen, sich ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen. Ne? Ähm, Wolfsburg ist eine auf jeden Fall schlagbare Mannschaft zu Hause. 15.30, absolut ungewohnte Zeit mal wieder, obwohl in letzter Zeit in, hatten wir jetzt auch mal ein paar Mal gehabt. Aber ja. es ist, ähm, ist schon eine schöne Sache. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich bin aber auch wirklich gespannt, wie wir aufstellen werden und ob wir... Ja, sozusagen schon eine Art Generalprobe äh, da sehen oder ob wir doch nochmal heftig wechseln dann zum London-Spiel. Das wird dann auch nochmal eine interessante Sache. Ja, also ich sag mal, ähm, fitnessthema thema sollte das ja jetzt nicht sein. Du hast jetzt diese Länderspielpause gehabt. Ja, da waren auch der ein oder andere unterwegs. Ähm, aber außer jetzt einem Kamada, der da wahrscheinlich wieder irgendwie Tausende von Kilometern irgendwie abreisen abreiß reisen musste, abreißen musste, so rum ist das Wort, Entschuldigung, ähm, haben die anderen jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Reisestrapazen, die sind jetzt auch so ein bisschen im Rhythmus geblieben, also ich glaube, ja, es ist, ich finde, diese Länderspielpausen sind halt nervig, die sind aber eher für mich als Fan nervig, ich glaube, der eine oder andere Spieler kann das schon irgendwie ganz gut wegstecken, was halt so ein bisschen ärgerlich ist, dass Kostic nicht zum Zuge gekommen ist, jetzt auch ja verfrüht, wieder zurückgereist ist. Sie sagen jetzt zwar Vorsichtsmaßnahmen und er könne gegen Wolfsburg spielen, aber das ist halt auch einer von den Spielern, wo ich halt auf gar keinen Fall will, dass der auch nur eine Minute da irgendwie ausfällt. Ähm, das stimmt. Ja. Gerade in der Thematik Flanken, wo wir ja vorne mit einem Dost auch gute Möglichkeiten haben, ist so ein, so ein Kostic, der einfach auch extrem viel gefährliche Bälle da in diesen Strafraum bringt, für mich Extrem wichtig, da muss man allerdings auch sagen, auf der anderen Seite wird uns halt dann auch ähm, das so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten können, dass wir da vorne halt so einen Weghorst auf der Wolfsburger Seite sehen, der halt auch, ich sag mal, ein ganz guter Luxus, ähm, der auch nicht gerade klein ist, wo ich mir auch denke, dass das so die eine oder andere Prüfung dann für die Abwehr und für den Renault dann da vorne auch sein wird. Auf jeden Fall, also... Äh Du sagst ja schon, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir nicht zu offensiv in die Sache reingehen. Es darf aber natürlich jetzt noch Phasenfußball äh, werden, obwohl wir ja tatsächlich gesehen haben, dass wir relativ gut auch Standards mittlerweile verwerten können oder zumindest ein paar Spiele mal hatten, in denen es so aussah, als könnten wir Standards ganz gut verwerten. Ähm, das ist, ist natürlich eine, ein probates Mittel, was wir auch hier vielleicht nutzen müssen. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich ein bisschen überfragt. Also für mich bringt der Kader von Wolfsburg, bringt mich jetzt nicht äh, dazu, dass ich mir hier erstmal die Fingernägel abkaue und Angst habe, dass wir da am Samstag, äh, am Samstag nichts reißen, was für mich eher so ein bisschen ist... Ähm ja, du hattest diese Negativerfahrung, jetzt hattest du ein bisschen längere Pause, ist aber vielleicht für den einen oder anderen gar nicht schlecht gewesen, wie du sagst, der dann auch mit der Nationalmannschaft Erfolge äh, feiern konnte. Das heißt, du kriegst gehst du das eventuell vielleicht auch auf aus der aus dem der Nummer, Kopf raus, ja? genau, kriegst das ein bisschen aus dem Kopf raus, bist du jetzt wieder im, im Bundesliga-Alltag gegen Wolfsburg, ist normalerweise für mich am Ende des Tages eine Mannschaft, die auf jeden Fall mit drei Punkten besiegt werden sollte, um einfach in der Endabrechnung äh, da äh, zu sehen, wow, wenn du dann die Tabelle am Ende durchgehst und guckst, wo hast du gepunktet, wo nicht, ist definitiv ein Gegner, wo du drei Punkte machen kannst, sage ich mal besser. Äh, jetzt haben wir ja schon dieses äh, Wunder geschafft, oh, wow, geil, haben gegen die Bayern dann äh, so ein Riesenspiel abgerissen. Es muss einfach irgendwie möglich sein, da auch ein bisschen... Ja, diese Stabilität bekommen wir hoffentlich ein bisschen rein, dass du jetzt auch gegen Wolfsburg einfach schön deine Punkte holst. Wenn das Ergebnis auch jetzt äh, dann am Ende vielleicht nur ein 1-0 ist, dann sind wir doch alle zufrieden. Das ist, äh, Du musst nicht jede Woche diesen Wow-Fußball abfeuern. Du musst jetzt einfach gucken, dass du gerade diese Spiele mit dieser extremen Belastung, auch Europa League und so weiter, jetzt einfach rumbekommst, trotzdem deine Punkte holst. Und da, denke ich, ist auf jeden Fall der Kader auch in der Lage, äh, das zu bringen. Und insbesondere vielleicht sehen wir auch äh, die ein oder andere Überraschung, denn wir haben ja definitiv Abraham und Fernandes in dem Spiel nicht zur Verfügung. Ja. Ähm, vielleicht können, kann der ein oder andere, der äh, sonst nicht so die Spielzeit mehr bekommen hat, ich weiß nicht, ob Touré wirklich fit ist. Ich habe sowas gelesen gehabt, dass er vielleicht tatsächlich äh, wieder in den Kader zurückkehren soll. Da ja, er, mal schauen der ansonsten ein bisschen zu früh, wäre natürlich auch irgendwie gut. Wobei Abwehr in der Tat das so ein bisschen ist, wo ich mir jetzt wenig Gedanken mache. Ähm, ich hätte jetzt eher so ein bisschen Bedenken, aber da können wir jetzt vielleicht gleich bei dem Thema Aufstellung im Detail nochmal drüber sprechen, wie das mit dieser Fernandes Position ist. Aber lass uns doch mal mit der Aufstellung gegen Wolfsburg anfangen. Ich meine, ganz hinten, Renault ist klar, Trapp ist zwar extrem... Aktiv im Training kann man ja auf Insta und so weiter immer wieder verfolgen, aber das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Von daher, Renault ist klar. Ähm, Abwehr hätte ich jetzt gesagt, ähm, da ich nicht glaube, dass Touré da jetzt schon ähm, fit ist, gehe ich jetzt erstmal von einer Abwehr bestehend aus Indica, Hinti und äh, Hasebe aus. Wobei ja, dann ja, ja. das wahrscheinlich zum Tragen kommt, dass was ähm, Hütter immer so ein bisschen gesagt hat, was er niemals machen würde, nämlich einen Linksfuß auf die rechte Innenverteidigerposition stellen, aber ich glaube, er hat da jetzt nicht so die große Auswahl, weil ich befürchte, dass es für Touré noch zu früh ist und ich sehe sonst keine Alternativen, außer vielleicht ein Fallett. aber pff, ja. Ist also er nicht. überhaupt bis dahin noch im, äh, im Kader? Also es hieß doch, er will wechseln oder wäre das erst zum Winter? Wie ist das denn eigentlich? Ähm was war denn mit dieser Causa gewesen? Also er kann ja theoretisch, wenn ich die Regeln richtig im Kopf habe, äh, Achtung, äh, gefährliches Halbwissen, äh, kann er wechseln, weil das immer die Wechselzeiten des, ähm, des aufnehmenden Landes. Entscheidet also, ich nur weil unser Transferfenster ja. weg ist, kann er trotzdem wechseln, aber er kann halt nur in einen, in einen Liga-Betrieb wechseln, die jetzt noch Transferfenster haben und da gab es glaube ich den einen oder anderen, die jetzt tatsächlich noch Transferfenster bis Ende November, meine ich sogar haben oder sogar bis Ende Dezember, weiß ich jetzt gerade nicht, aber bis Ende November bin ich mir ziemlich sicher, ähm, ob das dann allerdings die Länder sind. Wo er hin ist will, aber für dich auch auf definitiv auch nicht die erste Wahl. Sondern also eine Hasebe wäre für dich wahrscheinlich auch, dass du sagen würdest, wenn Hasebe auch wieder fit ist. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, er hatte da ja mit seiner Gehirnerschütterung ein bisschen Probleme und dann hat er auch ein, zwei Spiele dann generell nicht so performt, wie man das eigentlich von ihm gewohnt ist. Er ist halt auch jemand, der glaube ich jetzt, da wird es langsam problematisch, diese Anzahl an Spielen einfach auf dem Niveau zu halten. und Das ist vielleicht auch eine Altersfrage. Ich weiß es nicht. Er ist ein bisschen verletzungsanfälliger. hat da auch so ein bisschen Probleme, manchmal das Tempo zu gehen. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich ist es einer unserer stärksten Spieler, gerade auf dieser, in Anführungszeichen, Mittellibero-Position. Ja. Ähm, wenn er fit ist, ist das auf jeden Fall jemand für mich, der sogar, da hätte ich sofort gesagt, ach, Touré, bleib du, äh, selbst wenn, de, ja. wenn du einigermaßen fit bist, bleib du auf jeden Fall auf der Bank. Hasebe äh, macht das schon. Ähm, dann sollten wir Thorea auf jeden Fall auch die Zeit noch geben. Ähm, ja, ich denke, dann gehe ich dir auf jeden Fall mit dir. Endicker äh, Hinteregger und Hasebe, beziehungsweise Endika, Hasebe, Hinteregger oder ich wollt, andersrum. Ich, wollt, dann ich wollte gerade fragen, also weil das jetzt für mich jetzt auch noch so ein Punkt wäre, wen würdest du dann wo stellen? Weil Hasebe wäre für mich auch aufgrund seiner Geschwindigkeit, ähm, niemanden, den ich jetzt auf den Außen, weil die ja doch auch immer sehr offensiv sind, stellen würde, sondern da würde ich tatsächlich dann in, in den Dicker und einen Hinteregger stellen. Ähm, wie gesagt, auch mit der Einschränkung, dass dann ein Linksfuß auf rechts steht, aber ein Hasebe wäre für mich in der Mitte als Ausputzer sowieso wichtiger und in den letzten Spielen hat es ja auch immer wieder gezeigt, dass wir dann sehr oft mit dem Ball ähm, in so einen 4-2-4 gehen, wo er sich dann jemand aus dem Mittelfeld in letzter Zeit waren das sehr oft dann tatsächlich auch Rude äh, zurückfallen lässt, der dann quasi hinten dann auch den Spielaufbau macht oder manchmal auch einfach mit dem Ball bis nach vorne geht. Ähm, von daher wäre das für bin mich ich, jetzt eher die logischere Konsequenz. Bin ich bei dir, bin ich voll bei dir, ja. Dann kommen wir zu der Position, wo ja eigentlich wahrscheinlich ganz klassisch ein Fernandes ähm, irgendwie stehen würde. Der wird jetzt wahrscheinlich an der Stelle nicht spielen. Dann wäre für mich Rode die erste Wahl. Ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl ich tatsächlich Rode generell bei dem Spiel gestellt hätte, auch wenn Fernandes fit gewesen wäre und hätte spielberechtigt gewesen wäre, ähm, weil er eigentlich eine super Leistung in den letzten Spielen und auch in so einem Spiel brauchst du so einen aggressiven Anläufer schon mal so diese, diese Sechserposition, das anläuft, ist eigentlich ja. wie gemacht für den Rode. Ja gut, man kann natürlich auch argumentieren, du brauchst da so einen wie so einen Fernandes, der halt dann noch einfach mal ähm, den guten Mann in Drecksack sein lässt und dann halt einfach auch so Spielern wie in dem Weghorst, wie unserem äh, allseits äh, gemochten Herrn Maximilian Arnold halt auch mal frühzeitig irgendwie den Schlappen auf den Fuß stellt. Kann aber Rode das auch. Kann doch ein Rode, Rode auch. Ja, ein Rode, Rode kann Rode. das auch, aber das ist halt so dieses, was ich da einfach sehr stark mit einem Fernandes einfach auch äh, verbinde. Hört ja, dem Stimmt. auf dem Fuß treten Stimmt. und dann dieser Unschuldsbüchse so nach dem Motto, ich, ich war das nicht. Also, es kann er halt einfach extrem gut. Aber dadurch, dass äh, Fernandes ja nicht zur Verfügung steht, Rode wichtig. auf jeden Fall ja, und Nachbar wahrscheinlich auch So, weil er ordentlich gespielt hat. Ja, wobei So für mich immer so ein bisschen dann davor ähm, zumindest von der Grundaufstellung anzusiedeln wäre. Wie gesagt, Rode würde ich erwarten, dass der sich ganz oft dann im Spielaufbau auch in die in die Viererkette zurückfallen ähm, Lester, dann hättest du wahrscheinlich davor ein So und auch ein Kamada, auch wenn ich gesagt habe, er ist für mich nicht so abschlussstark, aber einfach, ja, der kreative Kopf da im Mittelfeld, ähm, da kommst du nicht drum rum. Und dann ist so ein bisschen die spannende Frage, ist, war das mit Kostic tatsächlich ein, eine Vorsichtsmaßnahme oder erleben wir da einen Wechsel? hoffend Also wenn er auch nur ansatzweise 90 Prozent seiner Leistung bringen kann, ist Kostic für uns immer noch der, ich sag mal, Heilsbringer, ja. klingt immer so blöd, aber tatsächlich wirklich die, die ist Nonplusultra auf der linken Seite aktuell und dementsprechend wäre es sehr, sehr schade, wenn er nicht spielen würde, weil wir tatsächlich da eine Waffe verlieren, muss man wirklich so sagen, die wir... So immer bringen können. Und wenn du alleine schaust, wie viel ähm, Manpower er vom Gegner auf sich zieht, gerade bei seinen Läufen und so weiter, du schaffst natürlich da Unmassen Unmasse an Platz, Unmassen an ähm, auch Unruhe in der gegnerischen Mannschaft. Und das ist allein dafür, selbst wenn er dann in der Halbzeit ausgewechselt werden müsste, ähm, oder ich weiß nicht, 70 Minuten oder sowas, Power nur da ist, wäre es auf jeden Fall für mich, äh, Kostic, Startelf auf jeden Fall gesetzt. Ja. Ja, das stimme ich dir vollkommen zu, zumal aus meiner Sicht wir auch an der Stelle so ein bisschen alternativlos sind. Ja, du könntest Gut, du vielleicht... Du könntest den Chandler so, mal spielen lassen auf aber, der linken Seite, ja, das, das ist, ist aber immer so... Mh. Ich verzweifle da immer so ein bisschen, wenn Chandler da dann auf der linken Seite spielt. Ja, er spielt in der Nationalmannschaft auch die Linksverteidigerposition, aber Linksverteidiger ist für mich dann nochmal was anderes als jetzt ähm, linker offensiver Flügelspieler. Genau, genau. Er ist halt auch ein komplett anderer Spielcharakter als Kostic, logischerweise. Ich verzweifle da immer so ein bisschen dran. Und wir haben halt aus meiner Sicht keine wirkliche Alternative für Kostic, was mit äh, diesem gerüchtet wehenden, drohenden Abgang, zwar gegen viel Geld, aber wahrscheinlich am Ende so Abgang von Kostic. Ähm, und das wird kriegt uns da noch so Probleme bisschen, machen, auf jeden ja, Fall. Kriegt da so ein bisschen äh, Flattern in der Buchse. Aber ich sag mal so, im Winter, so dumm werden sie nicht sein und die da ja. abgeben, denn da bekommst du wirklich keinen Ersatz. Da haben wir ja noch zum Glück ein bisschen Zeit. Und bis dahin sind vielleicht auch die ein oder anderen Spieler auf dem Markt äh, an der Eintracht so interessiert, weil wir uns wieder international äh, qualifiziert haben fürs nächste Jahr etc. etc. Da kommen ja so viele Aber, Aber, Aber. Und du siehst ja auch, was für ein Potenzial diese Spiele hier finden und auch entwickeln oder auch ausschöpfen. Ja, das ist ja. vielleicht auch für einen Spieler, Kostic, wenn du dir das anschaust, sehr für eine Entwicklung bei uns genommen hat, ähm, ist das vielleicht auch äh, ja, eine Position, die wir, muss man mal schauen, ob es noch einige andere Problemspieler äh, gibt, die eigentlich großes Potenzial haben, die dann hier zu ihren Höchstformen äh, auf den Positionen dann auch ähm, ja, zum, zum Tragen kommen. Schauen wir einfach mal. Ich denke, darüber äh, reden wir, wenn es soweit ist. So. Auf der anderen Seite jetzt mal, auch von der Aufstellung her, sind wir ja Dacor, also Gostic links, rechts dann wahrscheinlich Da Costa. Definitiv. Ähm, also das ist auch so Marke, Dauerläufer. Ich finde, er bereichert das Spiel. Er ist eine, eine notwendige Personalie auf der Position. Wir hatten ja vorhin über Durben gesprochen. Ich sehe da Costa immer noch vorne dran. Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Und Chandler wäre wär ja jetzt auch wieder jemand, wo du sagst, okay, willst du Chandler mal eine Chance geben? Wir haben ihn sicherlich auf der Bank dabei. Ist auch vielleicht für mich jemand, der mal dann eingewechselt ja, wird wenn genau mit einer, eine, oh ja, mit einer mit einem späten Wechsel oder mit einem nicht zu späten Wechsel dann noch mal ein bisschen Schwung reinbringen ja. kann gerade äh, flankentechnisch war ja nicht immer so schlecht was es, äh, was Chentler da teilweise zumindest fabriziert hat dementsprechend vielleicht noch mal ein probates Mittel ja schauen wir einfach mal schauen wir mal ähm, was wäre für dich denn vorne im Sturm das wäre jetzt noch so eine spannende Frage wen siehst du denn da also ich muss tatsächlich sagen, dass mein Duo mittlerweile Dost und Patientia sind, weil ähm, Silva einfach für mich im Moment noch zu viele Chancen, die, er ist noch nicht so richtig angekommen. Ich verstehe, was Marvin meint und ich glaube, du hast da auch so ein bisschen mit eingestimmt. Äh, Silva es ist ein bisschen unfair, der braucht ein paar mehr Spiele, der muss eigentlich die Spiele bekommen. Ich finde es aber hier wirklich schwierig, mh, weil Paciencia ja wirklich ordentlich performt hat hm. und auch Dost, wenn er gespielt hat und fit war, eigentlich seine Tore gemacht hat, es mir dann wirklich wehtun, einen von den beiden für Silva rauszunehmen. Wie siehst du das denn? Also ich habe auch einen Moment länger überlegt, ich glaube, an Dost führt in der Situation kein Weg vorbei, er ist der Zielspieler da vorne, er tut dem Spiel gerade mit, mit langen Bällen geht extrem äh, gut, weil er eben auch die Bälle annimmt, äh, verteilt, halten kann, ähm, der auch einfach sehr gut auch mit in der Defensive arbeitet, der auch immer sehr viel unterwegs ist und auch sehr schnell unterwegs ist, was ich ja auch nicht gedacht hätte, weil er einfach auch von seiner körperlichen Statur halt eher so nach langsamen Spieler aussieht, aber ich glaube er ist gar nicht so langsam, also er wäre auf jeden Fall für mich notwendig, auch mit dem Thema Standards, und ich sehe in der Situation jetzt auch so ein bisschen Paciencia vorne vor Silva. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, dass Silva für mich der schlechtere Spieler ist. Ich glaube, der braucht auch in der Tat so ein paar Spiele, um da die Position noch zu finden. Der auch ja extrem gut, was so die Vorlagen und so weiter geht. Aber Paciencia hat ja jetzt auch in der Nationalmannschaft ähm, im Spiel getroffen. Ich glaube, der ist jetzt gerade in, so in so einem Rhythmus drin. Was ich jetzt blöd finden würde, das jetzt nicht mitzunehmen. Das wäre nee, jetzt für gut, mich der gut, einzige klar. Grund, ihn da zu stellen. Ansonsten ist für mich in der Tat schwierig, da zwischen Paciencia und Silva zu sich zu entscheiden, weil sie jeder auf seine Art und Weise für mich ein ganz wichtiger Spieler sind. Eine Personalie, die ähm, so ein bisschen ja, kritisch auch in letzter Zeit wieder gesehen wird. Wie sie, stehst du denn dazu, zu der Personalie Core? Ähm, ja. Er Ja hat ja jetzt bei uns auch hier wieder nicht den Weg gefunden. Ich ja. fand aber, dass er tatsächlich einen guten Job gemacht hat, als er zum Beispiel eingewechselt wurde beim Spiel gegen Freiburg. Fand ich wirklich, hat er sehr, sehr solide gemacht. Du ja, hast ja, gemerkt, klar. er hat ein gutes Verständnis vom Spiel. Er konnte gut Bälle verteilen. Also eine gewisse Sicherheit ist da da. Ich kann nicht jetzt, ich muss ja am Anfang sagen, ich habe gedacht, seid ihr denn wahnsinnig? Wie konntet ihr da 9 Millionen überweisen? Jetzt verstehe ich es auch noch nicht hundertprozentig. So nee. ähm, aber zumindest ist es so, er hat die Ansätze, wo man sieht, ah, okay, das scheint die Mannschaft oder das scheint die Entscheidungsträger gesehen zu haben und das war es wohl so, ähm, für, in deren Augen wert. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es jemand, der auch so ein bisschen ja zu den, mh, Verlierern ist der falsche Ausdruck, aber ja, es ist Jemand, der sich momentan auch nicht so wirklich in die Mannschaft reinspielen kann. Oder denkst du, dass das sogar, dass wir hier vielleicht ein bisschen ähm, taktisch vielleicht sogar mit dem Chor lieber spielen, anstatt mit dem So? Also anstelle von So weiß ich nicht, weil dann würdest du ja wirklich mit zwei Sechsern spielen. Und So ist für mich halt eher so Achter bis Zehner Position. Okay. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen abhängig davon, mit welcher Art und Weise Hütter in das Spiel reingeht. Wenn du natürlich sagst, du willst erstmal absichern und über Konter und Standards gehen, dann kannst du ihn bringen. Dann fehlt dir halt so ein bisschen was in der Offensive. Es sei denn, du ziehst halt dauerhaft in Rode weiter nach vorne, der mir allerdings dafür zu wichtig wäre im Spielaufbau. Ja. Und So ist jetzt auch gerade so ein bisschen im Rhythmus drin, hat er ja jetzt auch getroffen, der ist für mich so ein ganz guter Counterpart für Kamada, was da eben diese äh, Offensive geht, der halt auch einfach abschlussstärker für mich ist als Kamada. Also da, wo Kamada noch den einen Schnürkelball spielt und vielleicht gut in der Vorbereitung ist, ist für mich So stärker in der, in der Vorbereitung. Also es hängt für mich ganz stark an, dem, an der Taktik, mit der du in das Spiel reingehst und ich würde nicht mit irgendwie totaler Offensive, aber schon mit ordentlich Druck auf Wolfsburg ausüben gehen und da wären für mich in der Mitte ein so ein Kamada und ein Rode die die ich eher stellen würde als ein Chor an der Stelle. das ist so ja der okay Rot, sehr deswegen gut, ne? ja für mich da hinten so ein bisschen rausfällt. Kann, kann ich sehr gut verstehen und du hättest natürlich auch das Mittel ähm, zu sagen, wir wollen jetzt absichern, ab einer gewissen Zeit oder in der zweiten Halbzeit stellst um und könntest dann ja auch Chor bringen. Das ja klar, ist natürlich dann, auch dann kannst du wunderbar, du fragst, wenn ja. du in Führung liegst und du merkst, dass Wolfsburg jetzt eigentlich das Spiel machen muss, dann nimmst du uns so raus, stellst den Chor neben Rode da hinten rein, du hast du immer noch mit Rode den jenigen, der dann auch mal in die Offensive gehen kann, du hast einen Chor vor der Abwehr als Abräumer, was er auch extrem gut kann ist alles super ich sehe den Punkt mit der 9 Millionen ähnlich wie du dann auch immer noch nicht aber gut, ich glaube das wird sich im Leben nicht mehr auflösen <lacht> Nein, aber er muss natürlich auch ein bisschen spielen, weil sonst äh, werden aus den 9 Millionen schnell mal 2, äh, 3 und das wäre ja wirklich schade, wenn man naja, so. Naja, oder er muss halt wenig spielen, weil ansonsten aus den 9 Millionen irgendwie 11 Millionen werden, weil er irgendwie noch 2 Millionen kriegt, wenn er 20 Spiele äh, gemacht hat. Also das weiß er halt auch alles okay. nicht. Ja, ja, ja, also muss er halt auch wieder drauf gucken. Ja? Manchmal sind diese Verträge dann halt doch irgendwie so ein bisschen arschig. Gut. Marvin hat schon Nein, getippt mit seinem 3-1. Was leben. ist denn dein Tipp für das Spiel? Ich tippe tatsächlich, dass es ein knappes 1-0 gibt. Ein, klappes, ein knappes 1-0. Ja, du, ähm, also ein Tor kassieren wir auf jeden Fall. Wahrscheinlich macht das wieder mein äh, allseits Lieblingsfreund Maximilian Arnold und grinsen dann wieder so blöd in die Kamera. Da äh, kriege ich jetzt schon wieder zu viel. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass da ein bisschen was äh, geht. Also, ein Dost wird treffen, ein Paciencia wird treffen. Und ein Hinteregger macht wieder eins mit dem Kopf. Ich gehe bei Marvins 3-1 mit. Okay, gerne. gerne. Machen wir es ein, ein bisschen eindeutiger diese Woche. So, über auch was den, fürs Torverhältnis äh, wir müssen auch was fürs Torverhältnis äh, machen. Das ist ja dann doch vielleicht nicht so ganz optimal. Ähm, über den Dummschweizer der Woche haben wir schon gesprochen. Einen ehemaligen Spieler haben wir heute aus Zeit bzw. Nicht-Vollständigkeit der Mannschaft nicht genauso wenig wie eine gute Tat ähm, der Woche. Aber wir müssen natürlich über den Spieltag von vor 20 Jahren sprechen. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist, Eintracht von ist in der Fußball-Bundesliga. Ja.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 Ja, an dieses Irrenhaus kann man zu Recht glauben, wenn man sich anguckt, wie die Spiele damals gelaufen sind und was da heute gerade so passiert, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, äh, vielleicht nochmal kurz als Erinnerung am vergangenen Spieltag, nämlich dem 10. Spieltag vor 20 Jahren, spielten wir an einem Freitag gegen die Arminia aus Bielefeld, es war ein 1 zu eins und wir rutschten ab auf den 17. Eieieieiei. Tabellenplatz, Eieieiei. nur um das nochmal äh, bei allen in die Köpfe zu bringen. An diesem Spieltag durften wir ran an einem äh, Samstag. Weißt du, wer unser Gegner war? <lacht> Tatsächlich die wunderbare Hertha. Genau. Ja. Hertha BSC äh, Berlin war unser äh, Gegner zur damaligen ähm, Zeit. Wir mussten ein bisschen umstellen, weil der ein oder andere Spieler ähm, verletzt war. Die Hertha ähm, hatte es gerade ähm, geschafft, glaube ich in die nächste Runde der was war es, Champions League einzuziehen ähm, und waren aber auch ja so ein bisschen ähm, ja gerade so ein bisschen auswärts sieglos und wir hatten ja so eine kleine Niederlagenserie hinter uns und haben uns so ein bisschen eher auf ja äh, hinten absichern und dann äh, kontern ähm, versteift was die Hertha so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt hat, die hatten relativ viele Spielanteile tatsächlich, sind aber mit ihren finalen Pässen auf die Stürmer nicht so ganz durchgekommen. Und wir sind dann immer mehr ins Spiel gekommen und haben sie dann eigentlich mit so drei recht schnellen Toren so ein bisschen vor uns hergeführt. In der 17. Minute trifft Gemir. In der 22. Minute trifft Weber nach einem direkten Freistoß. Und in der 28. Minute trifft Fjörtoft. Dann steht es 3-0 für die Eintracht. Und dann fällt der Hertha nicht mehr viel ein. Sie hatten dann irgendwann in der, was war es, 51. Minute tatsächlich nochmal ähm, einen Foul-Elfmeter bekommen. Oha. Den sie allerdings äh, nicht verwandeln konnten. Ich meine, äh, wie konnte das auch anders ergehen? Da stand Nikolow im Tor. Wie soll denn da ja, bitte auch ein Elfmeter reingehen? Und dann macht äh, unsererseits Held in der 89. mit einem äh, Foul-Elfmeter das 4-0. Und dann ist das Ding auch. Die Ge Messe gelesen, die Sehr Messe, gelesen das Lied gesungen, der Wein ist alle, was auch immer du da sagen willst. Aber ja. es, ist, es ist ja wunderbar auch, dass äh, Spieler des Spiels, Oka Nikolov, natürlich, äh, wenn er da äh, so eine starke Leistung natürlich zeigt, ist The natürlich ne, eine feine Sache. The one and only Oka Nikolov. So ist ah, das. Wunderbar. Wie war denn aber ansonsten unsere Ausstellung, René? Unsere Aufstellung. Nikolov haben wir schon erwähnt. In der Abwehr Kutschera, Jansen kracht davor ähm, Rasiewski auf den Außenbahnen Dombi und Weber. In der, ja, so mehr zentral -offensiven Variante Gomier und dann halt der von mir schon erwähnte Horst Held, der, jetzt wenn ich das richtig verstanden habe, <lacht> bei den Kollegen in Köln angeheuert hat. Da wird <lacht> der, der liebe Axel noch ganz viel dazu erzählen. Herzlichen Glückwunsch Grüße, zu, diesen, Achse. zu diesem Transfer. <lacht> und ganz vorne Fjörtoft und äh, Young, der ja den verletzten… Young, ach … Eh. Ähm, hier, äh, sagen sie es, äh, Dings ersetzt hat. Jetzt hatte ich ihren Namen gerade eben im, im Kopf und jetzt ist er wieder weg. Entschuldige dafür. Ähm, du nicht, meinst, wer für Chen Yang vorher gespielt hat, meinst du? Äh, korrekt. Ich hatte es gerade eben noch im Kopf und jetzt ist es wieder weg und jetzt kriege ich es auch nicht wieder hin. Ist ja, um. ich ja <lacht> auch wurscht. Ist ja auch wurscht, nicht wahr? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wer saß denn noch auf der Bank? Aber da war er natürlich dann auch nicht dabei. Da war er natürlich Falk? auf der Bank auch nicht. Nee, Falk ist äh, später eingewechselt worden, tatsächlich. Mhm. Von daher, der war es nicht. Es äh, fällt mir sicherlich gleich wieder ein. Ist ja auch jetzt erstmal nicht so wichtig. Ähm, genau, das war so ein bisschen die, die Thematik, wie es da hinging. Die Hertha auf ihrer Seite, vielleicht fällt es mir dann gleich wieder ein. Ähm, Kiralei im, im Tor. Sverison van Burik, davor Rektal, den kennt man auch noch. Ja. Yeah. Neuendorf, Schmidt und Konstantinidis auch eine, <lacht> ein <lacht> ganz, ja, kennt man noch. Tom, wow. Wosch kennt man auch noch. Oh. Aratschitsch und Dai. Wahnsinn. Ja, das ist äh, Also das sind, da, da sind da schon da auf jeden Fall auch ein paar Namen dabei. Es sind äh, auch so ein die, paar äh, dabei. An den, an den wosch interessiert erinnere ich mich noch ganz genau. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber 4-0 ist natürlich auch wirklich eine super Leistung. 4-0 ist eine super Leistung, war mehr als äh, notwendig. Genau. War mehr als notwendig. Yang spielte natürlich für den verletzten Salu. Jetzt habe ich es. Ah, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Es ist. Äh, weiß auch nicht, warum ich da jetzt gerade eben nicht kam. Er kam im letzten Spiel schon, glaube ich, für Salou. Da wurde er äh, eingewechselt. Salou. Ja, ja, der, der ich... Früher Auswechslung irgendwie war das, glaube ich, gewesen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Genau, genau, okay. genau, genau. Damals auch schon äh, Michael Preetz bei der Hertha, allerdings <lacht> äh, noch äh, im spielenden Betrieb. Der wurde nämlich auch eingewechselt in der 49. Minute für, für Rekta. Ja. Wahnsinn. Trainer bei der Hertha damals Jürgen Röber und bei Nein, uns wieder. kein anderer als Jörg Berger. Naja, ja. da hat sich nicht viel geändert. Da hat sich an <lacht> der manch einer Stelle nicht viel geändert. Ich gucke gerade, was macht ist... denn Darius Wosch eigentlich heute? Den habe ich eigentlich hauptsächlich in Erinnerung durch seine Zeit bei Bochum und weniger durch die Zeit bei der Hertha. Was zum Geier macht der Mensch denn heute? Das würde ich jetzt wissen. Erleben Sie live, wie ich äh, versuche äh, zu googeln, wenn mein Rechner. Was bin macht mit, er eigentlich? Was macht eigentlich, genau. Heute in äh, anderer Variante. <lacht> Darius Wosch ist Fußballtrainer, aber wo? Das ist immer gut für die Nationalmannschaft der DDR? Nein, interessiert nicht. Bis 2013 war Wosch-Trainer der U19-Jugend des VfL Bochum. Äh, seit September 20, 2009 war er zusätzlich Co-Trainer, Interimstrainer. Ähm, übernahm er zwei Tage Bundesligaspiele. als, als Techniktrainer und im Trainerteam der ersten Mannschaft des VfL Bochum. Okay. Aber das war aha, okay. Ja. Also der sozusagen ersten 11 und die U19 wird abgemeldet oder das? Die U19 wurde, so wie ich das hier lese, abgemeldet. Genau, er war zwischenzeitlich mal zwei Tage tatsächlich auch äh, Cheftrainer nach der Entlassung von Heiko herrlich und ist jetzt da als Techniktrainer im Trainerteam des äh, VFL Bochum. Spannend. Na gut, viel Erfolg. Ja. Ich, ja. ja. Wie gesagt, hauptsächlich hatte ich ihn auch als Spieler eher mit... Ähm, mit Bochum in Verbindung gebracht als jetzt tatsächlich mit der Hertha. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man äh, versucht, die Hertha relativ schnell generell wieder zu vergessen. <lacht> ja, hm. Hm. Genau. So, damit äh, ist äh, der Spieltag für uns rum. Wir gewinnen 4-0 gegen äh, die Hertha. War... Relativ deutlich. Ja. Ähm Lautern gewann an dem Spieltag 2-1 gegen Schalke. 1860 München gewann 2-1 gegen Unterhaching. Die Bayern haben mit einem 0-1 den SSV Ulm förmlich aus dem Stadion geschossen. Oh ja, Und wir konnten die Abwärtsserie damit ein Stück weit auffangen, endeten an diesem Spieltag auf Tabellenplatz 14, also von der 17 hoch auf die 14. Tabellenerster ja, immer noch die Bayern, dahinter Dortmund und auf dem dritten Platz, wie sollte es nicht anders da sein, der HSV, meine Damen, Das heißt Herren. ja dann, sind wir, äh, nein nicht punktgleich, aber ein, ein, mit einem Punkt an die Hertha herangerückt. No, wir doch, sind mit einem Punkt ein an die Hertha herangerückt, waren an den, nach diesem Spieltag punktgleich mit Haching und äh, Bielefeld, die ein äh, schlechteres Torverhältnis haben. Das ist schon eine ganz schön knappe Kiste, wenn du mal guckst, was für eine Negativserie du hattest und dann trotzdem es irgendwie noch hinbekommen hast, nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen, nach ja. dem elften Spieltag war es jetzt, ne? ist korrekt. Ja, siehst du mal. Ja, schön knapp. Ganz schön knapp und mal gucken, wie es dann äh, weitergeht nach dem nächsten Spieltag. Ich spoilere euch schon mal ein bisschen, wer denn unser Gegner sein wird am zwölften Spieltag. Werder Bremen, wir dürfen schon an einem Freitag ran oh, und es wird anstrengend. Es wird ei, anstrengend, ei, ei. Es wird ja, anstrengend. die Saison ist äh, noch lang. Wie Basti sagen würde, die Woche ist so lang, in dem Fall ist die Saison so lang und wir werden uns nächste Woche intensiv mit dem zwölften äh, äh, Spieltag beschäftigen. Jetzt, heute und hier kommen wir aber erstmal zu den Empfehlungen. <lacht> Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. <lacht> ah, ich liebe es. Passt, muss man sagen. Fast in der ganzen K äh, Gruppe. Ja, meine, ist, äh, ist, richtig? Also, <lacht> ist ein gewisser Prozentsatz ist hier noch anwesend. Sehr gut. So, Dennis, hast du denn etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen möchtest? Ich habe tatsächlich eine Empfehlung, aber dazu würde ich gerne dich ein bisschen befragen. Und zwar habe ich Warum? gehört, dass du gestern im Heimspiel warst. <lacht> Wieso wusste ich, dass es jetzt kommt? Das war nicht abgesprochen. Ich habe es zwar da reingeschrieben, aber eigentlich, weil ich es empfehlen wollte. Aber gut, wenn Dennis, du das empfehlen möchtest, dann äh, sehr gerne. Ja, ich war gestern äh, zu Gast im Heimspiel. Der ein oder andere hat es schon gesehen. Wir haben so ein bisschen auch äh, Bilanz gezogen, über die dieses Drittel der Eintracht-Saison, wir haben auch da über die Abraham-Thematik gesprochen und ich musste reden über die äh, Nationalmannschaft. Uh. Ein schwieriges, ein schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Du warst mit Phil Hofmeister dabei. Ich war mit Phil Hofmeister dabei, der ja seines Zeichens nicht nur Angestellter des Hessischen Rundfunks, sondern auch ARD-Reporter für die Nationalmannschaft genau. ist. Mhm. Ähm, heute äh, bei dem Spiel live bei kann Ich habe keine Ahnung, wie viel es steht. Das interessiert mich auch, auch nicht. Stand wohl mal 1-0 gegen ja. die Deutschen. Gro großartig. Ähm, ja. ja, war eine lustige, lustige Runde. Ich muss sagen, Fernsehen ist komplett anders als Podcast. Obviously, wer hätte es gedacht. Nicht nur, weil da Kameras <lacht> stehen, sondern auch, weil das... Ähm, ganz anderer Rhythmus ist. Ich fand es trotzdem die eine Themen sehr gute... Die halt kürzer behandelt, ne? Genau, ich fand es eine sehr gute Erfahrung. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin interessiert an äh, Feedback von allen, die es sehen und mir Feedback dazu geben wollen. Ihr wisst, über welche Kanäle ich zu erreichen bin. Und ja, ich glaube, Empfehlungen von deiner Seite nachvollziehbar. Beziehungsweise warum empfiehlst du es denn? Hast du es denn gesehen? Dennis? Dennis? Dennis, Dennis, Dennis? Ja, hallo, hallo, hallo. Ah, jetzt höre ich dich. Ah, Also, hier war ein kleiner Fehler. Ähm, ja, die erste Viertelstunde konnte ich mir schon angucken. Okay. Ähm, dementsprechend alles, alles prima. Und nein, auf jeden Fall. Also, wenn doch mal die... Äh, zwei äh, Nasen, die man dann doch auch so schon öfter mal gesehen hat, wie der René und der Phil auch so im Fernsehen mal sind, sollte man da auch einschalten, beziehungsweise sich auf Abruf reinziehen. Genau, ich hau mal den Link äh, in die Shownotes, ist ja in der ARD-Mediathek abzurufen. Von daher könnt ihr das da euch gerne nochmal anschauen. Unbedingt. Unbedingt. Hast du denn noch eine Empfehlung? Du wolltest natürlich, jetzt habe ich dir deine Empfehlung geklaut. Ähm, ich überlege aber nochmal, vielleicht fällt dir ja gerade noch was ein, dann überlege ich auch nochmal, ob ich nicht auch noch eine Empfehlung habe. Ähm, ich kann nur an dieser Stelle nochmal empfehlen, ähm, dass der Football Manager 2020, also Football Manager 20, die sind ja immer dann im nächsten Jahr schon, ist jetzt tatsächlich seit heute offiziell raus. Ich hatte es vorbestellt und konnte die Beta vorher schon ein bisschen anspielen, ähm, da war es noch so ein bisschen buggy, ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich viel Zeit da rein investiert, aber wer Bock hat auf Fußballmanager-Spiele, der findet da, glaube ich, eine ganz ähm, solide Variante. Wie gesagt, es gibt, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, drei unterschiedliche Varianten, die man da käuflich erwerben kann. Es gibt dieses Komplett-Super-Duper-Paket -Pake für PC und ähm, Mac, wo man ja von irgendwie Teamgefüge, Strategie, Mannschaftsspielstrategie alles bis ins Kleinste in, in, umstellen kann. Jeder Variante irgendwie einstellen kann. Dann gibt es ja die Touch-Variante davon. Die ist fast genauso, nur halt dann eher so für mobile Geräte. Wie gesagt, aufpassen, ähm, das ist nicht untereinander kompatibel. Also wenn man mit dem einen angefangen hat, dann kann ja. man auf das andere nicht irgendwie rum, sondern muss nochmal neu anfangen. Und dann gibt es ja tatsächlich die Mobilvariante für Smartphone und Tablet, ähm, die halt auch komplett eigenes Ökosystem ist, die halt auch deutlich abgespeckter ist in der, im Funktionsumfang, dadurch aber auch im Regelfall deutlich günstiger. Das eine kriegst du meistens, also die Vollversion kostet so irgendwie 55 da war bislang immer diese Touch-Variante auch mit dabei und die Mobil-Variante ist meistens irgendwie so für einen Zehner zu haben. Ich gucke gerade mal, ja, die Mobil-Variante kriegst du für einen Zehner, ähm, die Touch-Variante kostet, wenn man sie einzeln kauft, 22, wobei ich meine, die wäre, wenn du die PC-Variante kaufst, ähm, da mit drin, also es macht eigentlich keinen Sinn, die separat Nein. zu kaufen. Ja. Wie viele Stunden hast du denn schon investiert ungefähr? Und, äh, Ach, das hat's... sind jetzt so zweieinhalb. Ich habe nur mal in der Beta so ein bisschen, so bisschen reingespielt, mhm. weil äh, ich jetzt dann doch noch so ein bisschen in diesem FIFA-Rhythmus bis Ende des Jahres drin bin. Dann wird es da ein bisschen ruhiger. Dann steige ich dann meistens so ein bisschen auf den Football-Manager um. Okay. Ihr müsst euch einfach darauf einstellen, dass wenn ihr das Ding spielt, da gehen... Abende, Nächte, Wochen drauf. Also das ist halt wirklich sowas, da muss man Bock drauf haben. Ich bin einer, der da immer Bock drauf hat und da geht meistens dann einfach auch viel Zeit. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, Prima. Genau. Also, hm. Jetzt habe ich natürlich einiges an Zeit gehabt, äh, um mir noch eine Empfehlung auszuholen. Ich kann Richtig. es leider noch nicht empfehlen, weil ich es tatsächlich noch nicht äh, mir angeschaut oder anschauen konnte. Und zwar der neue Eintracht Frankfurt Krimi, das Auge des Adlers, ne? Ja. ist, äh, glaube ich, heute jetzt, also zumindest angekommen hier. Ich konnte es mir noch nicht anschauen. Äh, ja. Dementsprechend äh, ist momentan eine Empfehlung auf äh, mit äh, in Anführungszeichen ein bisschen Vorbehalt, äh, weil ich einfach selbst noch keinen Eindruck mir selbst verschaffen konnte, aber wer sich mit der Thema, Thematik Grimi und Eintracht Frankfurt anfreunden kann, kommt hier vielleicht voll auf seine Kosten. Genau, hier müssen wir äh, einfügen, äh, Hashtag Werbung. Wir haben zwei Exemplare des äh, Eintracht-Krimis von, von dem Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Das eine ist bei Dennis gelandet, das andere ist bei Basti gelandet. Genau. In, ja, und wir werden uns da, die beiden werden sich da mal so ein bisschen einlesen und dann vielleicht nochmal so ein bisschen detaillierter einfach auch hier in der Sendung. Berichten nochmal, Berichten, genau. Nur dass mal das einfach, ist, genau. das war jetzt was, äh, was ich auf jeden Fall, es klang interessant, ähm, auch von der Aufmachung her, soll sich sehr auch äh, ja nah am, am Fan, am Stadion und so weiter äh, anfühlen. Ich bin gespannt, also ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Genau, nur einfach der Vollständigkeit und der Transparenz ja. halber Hashtag-Werbung Werbung, Werbung. an dieser Stelle. <lacht> Jawohl, jawohl. Genau, dann habe ich ähm, keine so richtige Empfehlung mehr, aber einen Wunsch hätte ich vielleicht noch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal sage ich nochmal ganz artig äh, Danke für all die Menschen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Wenn ihr noch nicht dazugehört oder wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann geht ihr auf Eintracht-Podcast.de, da gibt es eine Support. Seite und da findet ihr die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt per Überweisung, PayPal, ähm, Patreon, Empfehlungen, whatever. Und da findet ihr unter anderem auch einen. Amazon-Affiliate-Link und jetzt gehen ja demnächst hier wieder die cyber monday black friday Wahnsinnswochen los und äh, Amazon kriegt ja da auch den Hals nicht voll, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Die machen jetzt aus einem Black-Friday, was ein einzelner Tag war, machen die jetzt eine ganze Woche, die Black-Friday-Woche von Montag bis Freitag. Also ihr habt quasi nächste Woche jeden Tag Freitag oder habt diese Woche Freitag, ist eine Woche lang immer Freitag. Und wenn ihr... Ähm, dort einkauft, genötigterweise, ungenötigterweise oder weil ihr gerade eben ein Schnäppchen macht, dann wäre es ganz hervorragend, wenn ihr den kurzen Umweg über unsere Seite macht und diesen Affiliate-Link nutzt. Es kostet euch nicht mehr, aber am Ende bleibt ein gewisser Prozentsatz dann bei uns hängen und dann könnt ihr quasi etwas Gutes tun, indem ihr uns unterstützt. Ihr könnt... Äh, Gerne als Lesezeichen einsetzen. Das ist also auch eine Variante. Ist normale Amazon.de. Einfach im Endeffekt diesen Link äh, ersetzen. Durch den Link ersetzen ist eine feine Sache und genau. würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ist auch vollkommen egal, was ihr dann da kauft. Das ist nicht von irgendwelchen Produkten abhängig. Einfach ganz normal darüber die Seite ansurfen und dann ist das fein. Und ja, vielleicht habt ihr das und macht das ein oder andere Schnäppchen von Dingen, auf die ihr schon ganz lange gewartet habt und wenn da noch der ein oder andere Cent oder Euro bei uns hängen bleibt, dann ist das hervorragend. Ja, dann wäre ich mit meinen gut. Empfehlungen auch schon durch, es sei denn, du hast noch was. Um, <lacht> Nein, ich habe heute keine weitere Empfehlung. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auf der Zielgeraden angekommen. Wir machen den Sack zu für die Woche. Ich hoffe, ihr habt alle jetzt auch dank uns sehr erfolgreich diese Länderspielwoche überstanden. Und am Samstag gibt es endlich wieder guten Eintracht-Bundesliga-Fußball. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und wünschen euch bis dahin viel Spaß. Macht's gut. Tschö.